Guten Abend zu dieser Online-Vorstellung der Studie Eine Partei der Zukunft, die Linke, Ergebnisse einer repräsentativen Befragung zum Wählerinnenpotenzial der Linken. Mein Name ist Janine Hamilton, ich bin die Pressesprecherin der Rosa-Luxemburg-Stiftung und ich freue mich heute durch diese Online-Veranstaltung führen zu können, durch die Studienvorstellung durch Mario Candeas und die anschließenden Fragen und Diskussionen. Ich ähm, werde jetzt vorstellen, wer heute teilnehmen wird und zwar in der Reihenfolge, in der ähm, ja, die Anwesenden ihre Beiträge halten werden. Und das ist ähm, als erstes Mario Candeas, Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung und Autor der Studie. Als zweites und da fehlt uns jetzt noch ein kleines Fensterchen, das öffnet sich aber hoffentlich gleich, erwarten wir Janine Wissler, die Parteivorsitzende der Linken, die ähm, ihre Einschätzung zu den Studienergebnissen ähm, vorstellen wird. Und der eine oder die andere von Ihnen wird vielleicht eine Einladung bekommen haben zu dieser Veranstaltung, in der Jan Korte angekündigt war, eines unserer Vorstandsmitglieder. Das hat leider aus terminlichen Gründen jetzt doch nicht geklappt. Ich freue mich sehr, dass so kurzfristig Alex Demirovic sich bereit erklärt hat, diesen Part aus der Sicht des Vorstands der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu übernehmen, Vorstandsmitglied und wie ich gerade erfahren habe, sich selbst als Wissensaktivist bezeichnender, was ich eine sehr spannende Formulierung finde. Jetzt sehe ich, dass das Fenster aufgegangen ist. Janine Wissler ist auch da. Ich freue mich, dass wir jetzt vollzählig sind. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Punktlandung. <lacht> Und äh, ich möchte gar keine lange Vorrede machen. Ich denke, wir werden gleich ganz viele spannende Informationen aus der Studie selbst äh, bekommen. Und ich freue mich äh, zunächst auf den Beitrag von Mario Candejas und die Vorstellung der Studienergebnisse. Ja, vielen Dank. Ich werde mal meinen Bildschirm teilen, weil Zahlen machen sich dann doch besser mit so Säulen und Torten und Grafiken eben. Ähm, das mache ich jetzt mal und hoffe, das klappt. Also, hat die Partei die League, äh, ihr Potenzial verloren, also unsere Ergebnisse der jüngsten äh, Befragung machen da ein anderes Bild als das, was die Wahlen in jüngster Zeit scheinbar zu bestätigen, äh, bestätigt hatten. Äh, es gibt nämlich noch eins und das liegt immer noch bei erstaunlichen 18 Prozent, jetzt denkt bitte nicht an die alte FDP-Nummer, äh, äh, wir haben die Zahlen nicht gefaked. das ist einfach Zufall. Das entspricht fast einem Fünftel der Wahlberechtigten. Wenn man das mal rechnet, das sind 10,8 Millionen Menschen, die potenziell bereit wären, die Linke zu wählen. Das Potenzial beschränkt sich auch keineswegs nur auf den urbanen Raum und Städte, sondern findet sich besonders auch in kleineren Orten von 5.000 bis 20.000 Leuten. Und Ihr höchstes Potenzial hat die Linke weiterhin bei Haushalten mit einem niedrigen Einkommen. Ähm, ihr seht es hier in der zweiten Reihe. Äh, rot sind die Gesamt, ist das gesamte Potenzial, und dann die kleinen Einkommen bis 1.500 und dann die bis 2.500 und dann die darüber. Ähm, ihr seht also bei den ganz kleinen ist es überdurchschnittlich hoch, äh, bis zu 24 Prozent, die die Linke wählen würden. Ausschlaggebend für die mögliche Wahl der Linken ist in dem Potenzial vor allem ihr hohes soziales Engagement und ihr Einsatz für soziale Gerechtigkeit. Jetzt keine Überraschung. Gefolgt von guten Konzepten. Auch Befragte, die 2021 nicht an der Bundestagswahl teilgenommen haben, also die Nichtwählerinnen, nennen die guten Konzepte überdurchschnittlich oft als potenziellen Wahlgrund für die Linke. Personen spielen hingegen für die Wahloptionen nur eine untergeordnete Rolle, was natürlich nicht bedeutet, dass die Linke trotzdem gute Leute braucht. Eine haben wir ja Heute auch hier. Maßnahmen zur Verringerung von Einkommen und Vermögensungleich in Deutschland betrachten potenzielle Wählerinnen der Linken quer durch alle Einkommensgruppen und Altersklassen auffällig häufig als eher wichtig oder sehr wichtig. Das ist erst die erste Säule. Konkret sind es folgende Maßnahmen gegen soziale Ungleichheit. Also Einkommensungleichheit generell verringern, Vermögensungleichheit verringern, das sind Differenzierungen nochmal. Vermögenssteuer beispielsweise geht immer ein bisschen kleiner als die ganzen Einkommensfragen, aber auch sehr hoch gewertet. Eine bessere Schulausbildung und Kinderbetreuung, also Bildungsfrage könnte in der Linken sozusagen höher gewertet werden, als sie bisher bearbeitet wird. Natürlich günstige Mietwohnungen bauen, Mindestlohn erhöhen, Mindestrente Vermögenssteuer einführen, dann mit ein bisschen weniger, aber immer noch hoher Zustimmung und Unternehmens- und ähm, Steuern sozusagen erhöhen, ist dann als letzter von den wichtigen immer noch ein sehr hoher Wert. Was ebenso wichtig ist, sind den potenziellen Wählern der Linken die konkreten Maßnahmen zum Schutz des Klimas. Das ist der zweite Balken hier, gleich hinter der Ungleichheit, also der sozialen Frage, wenn man so will. Und zwar immer in Verbindung mit sozialem Ausgleich. Ihr seht hier die Forderungen ÖPNV und Bahn ausbauen, entgeltfreier ÖPNV, Ausbau erneuerbarer Energien, eine Million Klimajobs oder Tempolimit einführen. Alles mit relativ hohen Werten. Und was für uns auch überraschend war, am stärksten werden solche sozialökologischen Forderungen erneut von den Geringverdienern mit einem Haushaltseinkommen bis 1500 im Monat bewertet. Also... Bahn ausbauen, das ist dieser dunkle Balken in der Mitte, äh, deutlich über dem roten Balken, auch beim entgefallen ÖPNV, nicht so sehr bei den erneuerbaren, aber dann bei den Klimajobs und sogar beim Tempolimit, deutliche Mehrheiten, sagen also eine deutlichere, höhere Unterstützung bei den Geringverdienern. Auch bei den Siedlungsgrößen, ähm, das ist die nächste Folie, sehen wir, wie überdurchschnittlich hohe Zustimmungswerte für solche sozialökologischen Maßnahmen in kleineren Orten, auch besonders beim Ausbau des ÖPNV und der Bahn, auch beim entgeltfreien ÖPNV und beim Tempolimit bestehen. Also die kleineren sind links eingeordnet, die Großstädte sind rechts, der rote Balken. Ihr seht bei diesen eben genannten überdurchschnittlich auch in kleineren Orten die Zustimmung. Es ist also nicht so, dass die sozialökologische Transformation eine Frage der urbanen Mittelschicht mit gutem Einkommen, also sozusagen ein Besserverdiener, wäre, sondern eine Klassenfrage, die auch von den Ärmsten als solche betrachtet wird. Maßnahmen, die eben ökologische und soziale Fragen verbinden, können also potenziell mehr leisten, um Wählerinnen zu binden. Eine deutliche Mehrheit von 61 Prozent der Befragten im Potenzial der Linken befürwortet entsprechend, dass die Partei Beschäftigung bzw. gute Arbeit und Klimaschutz gleichrangig voranbringen sollte. Angesichts der ökologischen Krise, vor allem der Klimapolitik nur den Vorrang einzuräumen, stimmen nur 8% zu, das ist dieses kleine grüne Tortenstück. Und hier sind es relativ überraschend, finde ich, vor allem die 50- bis 59-Jährigen, nicht die jungen Leute, die dies weit überdurchschnittlich befürworten mit 19%, Prozent. So die Wählerinnen, wieder mit einem Haushaltseinkommen unter 1.500 Euro, also sogar mit 21%. Vielleicht auch ein Ausreißer, wir wissen es nicht ganz genau, aber schon äh, erstaunlich. Immerhin 24 Prozent ist das blaue Kuchenstück, befürworten, dass die Partei vor allem für soziale Reformen sich einsetzen soll. Wenn man die Gesamtschau nimmt, auch widerspricht einiges dafür, verbindende Positionen systematisch auszufüllen. Maßnahmen gegen den Klimawandel werden im Potenzial der Linken übrigens vor allem von Gewerkschaftsmitgliedern stärker unterstützt als im Durchschnitt. Auch nicht ganz unwichtig. Nun, was sind die wichtigsten Gründe, die Linke nicht zu wählen? Am häufigsten werden die außenpolitischen Positionen der Linken als Grund genannt. Mit 43 Prozent. Mit dem Abstand von 20 Prozentpunkten kommt danach die Ablehnung von Krieg, also unsere Antikriegsposition. Und schließlich die Wirtschaftspolitik mit 22 Prozent. Dabei nennen diejenigen im linken Potenzial, deren Parteipräferenz bei der SPD stärker liegt, Außenpolitik überdurchschnittlich oft, das ist auch nicht breiter verwunderlich, äh, bei den Anhängern von Bündnis Grünen, im Potenzial der Linken, ist die Ablehnung der linken Außenpolitik noch stärker bei 62 Prozent. Bei denen, die bei der Bundestagswahl die Linke gewählt haben, aber zum Zeitpunkt der Befragung das jetzt nicht mehr machen würden, liegt die Außenpolitik als Wahlhinderungsgrund sogar bei 68 Prozent weit vorn. Da hat sich also auch seit der Bundestagswahl wahrscheinlich durch den Ukraine-Krieg äh, auch noch mal deutlich was verschoben. Aber die grundlegende Antikriegsposition der Linken ist, obwohl der Befragungszeitraum bereits nach Beginn des äh, Ukraine-Krieges lag, im linken Positional nicht wesentlich höher, als im August 2020 gestiegen ist, zeigt sich also erneut, dass ein Deutlicher Unterschied wahrzunehmen ist zwischen Außenpolitik und eher wertevermittelten friedenspolitischen Positionen. Die Unterschiedliche Bedeutung wird auch deutlich, wenn nach der Gewichtung der Ablehnungsgründe gefragt wird, da steigt die Außenpolitik auf 32, die friedenspolitische Position sinkt da auf 10 Prozent bei der Ablehnung. Ein paar Untöne, weil es vielleicht nochmal das eine oder andere verdeutlicht aus den offenen Fragestellungen. Also das mit dem NATO-Austritt, das ist irgendwie nicht realistisch, obwohl die Linke diesen ja gar nicht fordert. Oder auch, was nicht ganz gefällt, ist die Bundeswehrabschaffung, weil Demokratie, die sich nicht wehren kann, ist keine Demokratie. Auch die Abschaffung in der Bundeswehr verfolgt die Linke nicht, aber so ist das manchmal mit den Zuschreibungen äh, mit Parteien, mit denen die identifiziert werden, wenn sie NATO-kritisch oder Bundeswehr-kritisch argumentieren. Umgekehrt werden aber die friedenspolitischen Positionen häufig als Grund für die Wahl der Linken genannt. fifa fallen Sätze wie die einzige Partei, die pazifistisch ist oder die ist gegen Krieg und für sozialen Ausgleich und sie sei grundsätzlich gegen Waffenlieferungen. Aber auch sowas wie, ich bin für die Linke, weil die immer gegen Waffenlieferungen und Kriege sind. Da bin ich auch dagegen. Aber in der Ukraine, also in diesem Krieg, da sind sie auch gegen Waffenlieferungen und deswegen bin ich jetzt doch wieder gegen die Linke. Also da verschieben sich Dinge, da geht es auch, vieles quer durch die Partei wie durch die ganze Gesellschaft. Aber es ist ja, gerne Mario, nicht so, Mario entschuldige bitte, wenn ich dich unterbreche. Es kommen immer wieder Anfragen, ob die Slideshow eingefroren ist oder ob du jetzt abseits sozusagen deiner Präsentation redest, weil hier immer wieder Nachfragen kommen. Nein, nein. Es gibt einfach zu der Außenpolitik-Säule jetzt keine, keine Torte oder, oder Grafik sozusagen, weil da die Zahlen das nicht hergeben. Der Punkt ist... Die friedenspolitischen Grundlagen äh, sind nicht unbedingt ein Hinderungsgrund für die Wahl der Linken. Auch aus den Kantar-Untersuchungen aus dem August 2020 wissen wir, dass die Ablehnung von Krieg, friedenspolitische äh, Grundsätze nach der Sozialpolitik auch ein starker, positiver Grund sind, sich für die Linke zu entscheiden, anders als die Außenpolitik. Also die Frage ist, wie bekommen wir eine außenpolitische Neuorientierung hin, ohne friedenspolitische Grundsätze zu vernachlässigen. Das ist, glaube ich, eine der wichtigen Aufgaben, die jetzt anstehen. Eine bekannte Problematik, die sich in der Studie auch nochmal bestätigt, während die Geringverdiener, die ja ein sehr starkes Wählerpotenzial markieren, haben wir hier nochmal deutlich gesehen, gehen die eben besonders selten zur Wahl. Das ist das Stichwort der asymmetrischen Wählermobilisierung. Moderne Facharbeiter, systemrelevante Arbeitskräfte in den öffentlichen Dienstleistungen oder soziale Infrastrukturen. Und vor allem die gut ausgebildeten jungen urbanen sozial-ökologischen Milieus stellen ebenfalls ein sehr starkes Wählerpotenzial für die Linke dar. Aber genau die zeigen wiederum sehr stark taktisches Wahlverhalten. Häufig unmittelbar mit Blick auf die konkrete Wahl, die konkrete Regierungskonstellation, die konkrete Person des potenziellen Regierungschefs und gehen dann in Richtung SPD oder Grüne, vor allem Grüne. Auf diese Weise ist die Stammwählerschaft der Linken trotz dieses großen Potenzials mittlerweile zu klein geworden, solange es nicht gelingt, das Potenzial stärker auszunutzen. Unter den Wählern der SPD können sich nämlich 18 Prozent vorstellen, die Linke zu wählen Unter den Wählern von Bündnis 90 sind es sogar 35 Prozent. Unter denen, die, die in der vergangenen Bundestagswahl nicht zur Wahl gegangen sind, liegt das Potenzial ebenfalls bei 18 Prozent und unter Wählern, die der AfD ihre Stimme gaben, liegt es bei 12 Prozent. Zu den sonstigen Kleinparteien neigen immerhin 18 Prozent auch. Die größten Überschneidungen also im Wählerpotenzial offensichtlich zu Bündnis 90 Grüne. Diese für die Linke offenen Wählerinnen teilen auffällig stark die sozialpolitischen und weniger überraschend die sozialökologischen Forderungen der Linken. Und zwar noch stärker als die, die sowieso die Linke wählen. Es gibt also ein linkes sozial-ökologisches Potenzial, welches bisher stärker von den Grünen ausgeschöpft wird, aber bereit wäre, die Linke zu wählen. Dieses Potenzial wird teilweise auch von den neueren Kleinstparteien bedient, also Volt, Klimaliste, teilweise die Partei, hier nur unter Sonstige abgebildet. Also eine programmatische Erneuerung muss sich also beziehen, vor allem auf eine konsequente Verbindung von sozialer und ökologischer Frage, eine Friedensaußen- und sicherheitspolitisches Update an die neue Lage angepasst. Hier stellen sich folgende Entscheidungssituationen. Entweder die Partei versucht, die vorhandenen, teils widerstreitenden Teile und Strömungen der Partei zusammenzuhalten, auf Kosten der Klärung der genannten und anderer Streitfragen, sodass die Partei gegenwärtig nach allen Seiten hin verliert. Oder sie entscheidet diese Fragen über neue Mehrheiten, mit der Gefahr, dass die Partei auseinanderbricht oder sich wieder niemand daran hält an die Beschlüsse, das kennen wir ja auch schon. Weiter Alternativen würden voraussichtlich die Parteien nicht einem Ziel von 5% plus bei den Wahlen 2025 näher bringen. Vielleicht gibt es auch einen dritten Weg. Es bräuchte ein strategisches Zentrum, welches im Rahmen der Erneuerung in diesen Fragen zugleich für jedes strittige Feld sowas wie Korridore markiert, entlang derer auch Differenzen möglich sind. Es geht an der Stelle nur um eine Angehensweise. Ja. Solche konkreten Dor Korridore müssen ja in durchaus harten Auseinandersetzungen erstmal gemeinsam definiert werden. Aber neu aufstellen bedeutet eben, dass man so ein strategisches Zentrum von Parteien und Fraktionsführung ähm, braucht, aufbauen muss, das verbindlich für diesen Umgang mit Widersprüchen steht, die ja quer durch die Gesellschaft gehen, ja gar nicht nur die Linke betreffen, dafür auch mit Personen steht und eben so eine Art Korridor definiert, in dem unterschiedliche Positionen ausgetauscht und Konflikte ausgetragen werden können. Also, wir können es auch kurz zusammenfassen, was wir brauchen. Es ist weder eine stramme Parteidisziplin, das würde der Linken nicht zu, zugute stehen, sozusagen, ohne Debatte, aber wir brauchen auch nicht die Kakophonie dissonanter Positionen, wie wir sie manchmal hatten. Schwierige Aufgabe. Eine letzte ganz andere Frage, die auch wieder ein bisschen in die Zukunft weist. Dass die Linke für mehr Sozialismus eintreten sollte, dem stimmen immerhin 54 Prozent der Wählerinnen dem linken Potenzial zu, quer zu den Einkommensklassen und quer dazu, ob sie lieber zum Beispiel Grüne und SPD wählen. Vor allem Frauen unterstützen das mit 63 Prozent. Umso jünger die Befragten, desto stärker stimmen sie zu, 71 Prozent bei den unter 40-Jährigen. Dass die Linke stärker für eine Alternative zum Kapitalismus eintreten soll, dafür sprechen sich Gewerkschafterinnen mit 76 Prozent ganz weit überdurchschnittlich aus, viel mehr als Nicht-Gewerkschaftsmitglieder. Auch für mehr Sozialismus sprechen sie sich deutlicher aus als der Rest im Potenzial. Kurzes Fazit, es ist also durchaus ein stabiles Potenzial vorhanden für eine mit konkreten Konzepten und Kampagnen sozial-ökologisch ausgerichtete linke Partei der Zukunft mit sozialistischer Perspektive. Die Ausschöpfung dieses Potenzials gelingt bisher nicht, ein drohender offener Machtkampf für, ist für eine Erneuerung jetzt auch nicht unbedingt der beste Weg. Es müssten Wege gefunden werden, die internen Probleme zu lösen und die harten internen Auseinandersetzungen in der Partei zu befrieden, um wieder gemeinsam eine Ausstrahlungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen. Ähm, wenn wir in dieser Zerstrittenheit auch weitermachen, die auch in den offenen Fragen immer mal wieder aufkam, als Grund, warum es mit der Linken gerade nicht so gut steht, dann ist in der Tat wird es schwierig, dieses Wählerpotenzial, was erstmal Hoffnung schöpft und äh, eine Zukunft, äh, auf eine Zukunft verweist, schwer sein auszuschöpfen. Aber da sind wir vielleicht auf einem guten Weg, müssen wir mal schauen. Janine, wie siehst du das? Das ist jetzt irritierend. Hier sitzen zwei Janines. Ah, ja, <lacht> Mario. Mario, erstmal ganz herzlichen Dank für die anschauliche und ja, gut eingehegte, sage ich mal, Darstellung der Ergebnisse dieser Studie. Dazu sind Parallelen, äh, parallel schon Fragen eingegangen. Bei der einen musste ich ein wenig schmunzeln. Da wurde gefragt, ob man denn den Fragenkatalog sich angucken kann. Und ich habe mich erinnert an unser kurzes Gespräch vor Beginn dieser Veranstaltung, als du sagtest, du hättest 190 Seiten Rohmaterial auswerten dürfen. Das war jetzt nicht zu jeder Sekunde vergnügungssteuerpflichtig. Also ich glaube, es ist nicht üblich, dass sozusagen dieses Rohmaterial, das wir ja bei dem Meinungsforschungsinstitut Kanter, ehemals Emnet quasi eingekauft haben kann man das so sagen also äh, dort abgerufen haben sozusagen dass man das jetzt in der F gänze zur verfügung stellt ähm, äh, oder doch also wäre ist mir nicht bekannt ähm, und es geht ja im prinzip auch um die ableitung daraus ähm, zu den Schlüssen äh, und Meinungen kommen wir tatsächlich jetzt äh, und jetzt äh, zu der anderen Janine, <lacht> zu unserer äh, zu der Parteivorsitzenden der Linken. Entschuldigt, jetzt habe ich mich geoutet. Äh, ich bin auch Parteimitglied, aber ich bin natürlich jetzt heute hier für die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ähm, Janine, ähm, eine der Zahlen dieser Studie, die jetzt in den letzten Tagen ja auch schon sehr viel Beachtung gefunden hat und in den Medien, in der Zeitung rauf und runter besprochen wurde, ist das große Potenzial, das die Linke hat, nämlich diese 18 Prozent. Jetzt äh, sagt äh, der Bundesgeschäftsführer äh, der Partei Die Linke ebenfalls, ähm, dass dieses Ergebnis äh, der neuen Umfrage zum Potenzial der Partei nicht nur eine gute, sondern auch eine schlechte Nachricht ist. Ähm, wie siehst du das? Würdest du sagen, es ist eher eine gute oder eher eine schlechte Nachricht? Ja, erstmal würde ich natürlich sagen, dass es eine gute Nachricht ist, dass es ein großes Potenzial gibt für die Linke in Deutschland, für eine äh, linke Partei. Und ähm, ich denke, dass wir das ja auch äh, vielfach gesehen haben, einfach auch bei der Zustimmung zu unseren konkreten Forderungen, ja, wo die Zustimmung ja weit über dem liegt, was wir eben bei Wahlen erreichen und ähm, ich finde, das ist erstmal ähm, eine sehr gute Nachricht und ja auch ein gutes Zeichen. Und ich finde, ähm, auch wenn man sich das äh, Wahlergebnis am ähm, 26. September anschaut, an diesem Wahlabend gab es ja auch ein sehr positives äh, Ergebnis. Und das war die ähm, 57 Prozent Zustimmung zum Volksentscheid Deutsche Wohnung Co-Enteignern. Das finde ich, hat ja auch mal in die Richtung gewiesen, dass eine doch sehr grundsätzliche Forderung, die ähm, nur von der Linken äh, vertreten wurde in diesem Wahlkampf, dass die eben eine so breite Zustimmung eben auch haben kann. Von daher, das Potenzial ist eine gute Nachricht. Aber natürlich müssen wir uns die Frage stellen, warum wir dieses Potenzial eben nicht annähernd ausschöpfen. Und es zeigt ein Stück weit, dass wir es ja auch selbst in der Hand haben. Also es ist keine, nicht grundsätzlich schlechte Zeiten sind für linke und auch für sozialistische Ideen und Alternativen und in der Zeit, in der ja eigentlich die Themen ja quasi auf der Straße liegen, ja auch gerade jetzt angesichts der dramatischen Preissteigerungen, die wir erleben, mehr ja, über sieben Prozent Inflation, während die Hartz-IV-Regelsätze um 0,7 Prozent erhöht wurden in diesem Jahr. Ähm, die äh, Löhne natürlich bei weitem nicht so äh, gestiegen sind, dass immer mehr Einkommen aufgefressen ist, ähm, wird, dass äh, da das Thema soziale Ungleichheit eben das ganz zentrale Thema ist. Und ich finde, ähm, wie gesagt, es das zeigt, dass wir es selbst in der Hand haben. Und ähm, ich bin sehr dankbar für diese Studie, weil sie ja nochmal einen Hinweis auch gibt, welche Themen müssen wir nach vorne stellen, mit welchen Themen haben wir eine große Zustimmung und ähm, ja, deswegen äh, finde ich, es ist eine gute Nachricht, dass es das Potenzial gibt. Aber wir müssten eben auch äh, jetzt schauen, wie wir das besser ausschöpfen können. Da möchte ich gerne ähm, gleich nachhaken, auch aus den Fragen, die uns jetzt hier schon ähm, in großer Zahl erreichen. Äh, sieht man schon, dass es ja nach wie vor eine große Hoffnung gibt, ähm, was die Linke leisten kann und soll. Hier gibt es die Frage nach ähm, Konzepten nach dem bedingungslosen solidarischen Grundeinkommen, danach, wie Arbeit und Klimaschutz miteinander verbunden werden können. Das sind ja eben auch Punkte, die Mario gerade vorgestellt hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel ganz aktuell uns anschauen, es gibt jetzt das 9-Euro-Ticket. Ja, Seit Tagen rauf und runter neue Verkaufszahlen äh, hat man auch selten über so ein Bahnticket, äh, mit dem eben jeweils einen Monat lang deutschlandweit im ÖPNV und im Regionalverkehr gefahren werden kann. Und ähm, man sieht gleichzeitig, dass ähm, eine Zustimmung von 79 Prozent zu einem kostenlosen ÖPNV da ist, was ja äh, eben auch verschiedene Implikationen hat, äh, die von Geringverdienenden zu entlasten und äh, ein Beitrag zu Klima zu leisten. Was sind ähm, die Konzepte der Linken, um sozusagen diese Hoffnungen, äh, die es ja immer noch sehr, sehr verbreitet gibt, äh, an die Partei Die Linke, um die dann auch erfüllen zu können? Ja, also diese 79 Prozent Zustimmung zum kostenfreien ÖPNV finde ich eine Zahl, die wirklich äh, mich überrascht hat in der Höhe, muss ich echt sagen. Also da habe ich gedacht, dass die Zustimmung, weil es ja doch erstmal als eine sehr utopisch oder ein bisschen viele ja sagen, ja, schöne Idee, aber es ist irgendwie unrealistisch und man muss ja auch den Ausbau des ÖPNV voranbringen, was ja auch in der Studie erwähnt ist. Ähm, aber natürlich merken wir jetzt auch mit dem neuen euro ticket äh, dass natürlich für viele Menschen das bedeutet, dass sie überhaupt wieder ähm, Verwandte besuchen können. Äh? Also es gibt ja jetzt gerade bei Twitter diesen Hashtag, ich bin armutsbetroffen, wo Menschen sehr offen und sehr mutig über darüber schreiben, wie Sie Armut alltäglich erleben in einem reichen Land, äh, was das bedeutet an Scham, an Demütigung, an Ausgrenzung. Und äh, bei den neuen Euro-Ticket werden natürlich jetzt viele wir werden auch Kapazitätsprobleme haben, aber natürlich viele Menschen äh, können damit sich überhaupt wieder Mobilität äh, leisten und eben vielleicht doch mal irgendwie eben ein Wochenende Verwandte besuchen, was sie eben die ganze Zeit äh, nicht konnten. Deswegen finde ich dieses Thema ein ganz entscheidendes. Ich habe auch... Ähm, gesehen und auch das finde ich erfreulich, nämlich dass das Thema Bildung, nämlich gut ausgestattete Schulen, Gerechtigkeit im Bildungssystem ein wichtiges Thema ist, weil ich glaube, dass die Linke das Thema auch bundesweit stärker setzen sollte. Ich finde, gerade durch die Corona-Krise ist das noch mal sehr deutlich geworden, in welchem Zustand die Schulen sind, aber auch eben, was die soziale Spaltung im Bildungssystem angeht, dass wir wissen, Kinder aus armen Familien, Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder, die eine Behinderung haben, sind systematisch benachteiligt im deutschen Bildungssystem und ich finde, auch das ist etwas, was wir stärker machen sollten, gerade weil wir auch so viele Aktive in diesem Bereich haben, in Elternbeiräten, bei der GEW, in Schülervertretungen, das also auch stärker zu machen. Ich finde, interessant was zu unseren friedenspolitischen grundsätzen gesagt wird und dass da wirklich eine unterscheidung sehr stark gemacht wird zwischen außenpolitik und friedenspolitik ja, also dass äh, die menschen äh, sagen äh, das thema abrüstung das ist ein, ähm, das ist ein ganz entscheidendes thema ich glaube bei der außenpolitik müssen wir schauen äh, woher da auch die skepsis kommt und ich finde es sind zwei gründe die mir auch in den wahlkämpfen oft aufgefallen ist das eine ist dass wir wirklich ähm, sehr, sehr deutlich machen müssen, dass wir eben nicht mit zweierlei Maß messen, sondern dass wir völkerrechtswidrige, verbrecherische Angriffskriege immer verurteilen, völlig egal, wer sie führt und zwar auch in der gleichen verbalen Schärfe. Und ähm, dass wir auch deutlich machen müssen, dass natürlich Menschenrechte auf dieser Welt überall und für alle gelten. Ob das die Menschen in Guantanamo sind, ob das chinesische Gewerkschafter oder russische Oppositionelle sind. Das, finde ich, müssen wir deutlich machen. Und das Zweite, was mir im Wahlkampf sehr stark aufgefallen ist, weil immer mal wieder Leute zu mir kamen und gesagt haben, ich finde euch ja ganz toll, aber das mit der NATO. Ja, Also ähm, warum wollt ihr denn da raus aus der NATO? Wo ihr dann auch erstmal erklärt habt, dass es ja darum geht, ähm, da auch jetzt nicht einseitig auszutreten, sondern dass wir eine neue Friedensordnung haben. Aber in den Gesprächen ist mir was klar geworden. Und zwar, dass die Leute, denen geht es, glaube ich, gar nicht primär um die NATO. Ja, sondern es geht ihnen darum, dass sie nicht wollen, dass wir einen außenpolitischen Isolationismus betreiben. Das wollen die Menschen nicht. Und äh, das wollen wir ja auch nicht. Und deswegen, finde ich, ähm, muss man da nochmal äh, gucken, wie wir eben friedenspolitische Positionen ähm, natürlich halten, aber auch nochmal eigene Ideen für eine Außenpolitik, die eben nicht mit Militär und Verteidigung gleichgesetzt ist, sondern wirklich, ähm, ich sage mal, so eine Form von einladenden Internationalismus, weil eigentlich sind wir ja eine internationalistische Partei mit vielen weltweiten äh, Beziehungen und Verbindungen, äh, das auch äh, stärker zu machen. Interessant finde ich auch, dass mehr Sozialismus wagen. Ja, ich glaube, da müssen wir mal diskutieren, was bedeutet das denn eigentlich konkret, mehr Sozialismus äh, zu wagen. Aber das zeigt ja einen Bedürfnis, dass wir auch schauen müssen, dass wir als Linke nicht einfach nur eine Partei sind, die konkrete Reformvorschläge macht. Ja, das müssen wir machen und wir wollen natürlich auch die kleinen Stellschrauben drehen und natürlich werden wir der Erhöhung des Mindestlohns zustimmen, ja, weil wir es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Aber neben dem, der, der Zustimmung und dem Kampf um jede kleine Verbesserung müssen wir, finde ich, noch mal deutlicher äh, klar machen, dass wir, uns Gesellschaft grundsätzlich anders, gerechter, demokratischer, ökologischer, nachhaltiger vorstellen. Und ich habe wirklich den Eindruck, dass so eine gewissen Mut auch wieder zu Visionen, die über den Tag hinausgehen und Menschen begeistern können, dass das wichtig ist. Und wir müssen diskutieren, was das bedeutet. Und da finde ich gerade solche Frage von Vergesellschaftung zum Beispiel. Ja? Also zu sagen, wie kann denn Eigentum anders organisiert werden? Beim Thema Energiewende geht es ja nicht nur darum, den Energieträger auszutauschen, sondern Stadtwerke zu rekommunalisieren um Energiegenossenschaften. Es geht bei den Krankenhäusern darum, dass wir Krankenhäuser zurück in die öffentliche Hand, wie können wir auch die Frage von Wirtschaftsdemokratie, das bedeutet dass das die Demokratie nicht am Betriebstor endet, ja, solche Formen zu finden, also ohne jetzt ähm, also eben konkret auch aufzuschlüsseln, was bedeutet das, eben ähm, mehr Sozialismus zu wagen. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante ähm, Zahl und äh, ich finde, an der Stelle sollten wir wirklich überlegen, wie wir da auch unser Profil nochmal schärfen können, nicht in so einem Verbalradikalismus, dass wir ganz oft das Wort Kapitalismus oder Sozialismus verwenden, sondern indem wir eben Vorschläge machen, wie über die Tagespolitik hinausgehen und das finde ich ganz spannend auch an dieser Studie. Janine, vielen herzlichen Dank. Und ich glaube, es ergibt sich ja aus, der, aus dem Charakter dieser Studie, dass sich einfach sehr viele Fragen auch an dich richten beziehungsweise solche sind, von, der wir uns, von denen wir uns hoffen, dass du sie beantworten kannst. Deswegen möchte ich, bevor wir gleich ähm, zu Alex äh, gehen, nochmal äh, zwei Fragen an dich richten, die hier eingegangen sind. Ähm, das eine ist, äh, schließt an das ähm, an, was du vielleicht eben zum Abschluss gesagt hast, dass es jetzt nicht um Verbalradikales geht. Äh, ähm, die Frage lautet aber, wie will man denn die sogenannte Vielstimmigkeit vor allem bei ökologischer Transformation oder eben der Außen- und Sicherheitspolitik als Partei beenden? Also es geht sozusagen um das, wie die Partei das anstellen will. Vielleicht erstmal die Frage. Ja, ich denke, das ist die zentrale Herausforderung, die zentrale Aufgabe, weil ich meine, ich war jetzt auch viel in Wahlkämpfen unterwegs, an NRW, in Schleswig-Holstein. Ich höre immer wieder von Menschen ähm und äh, da gibt die Studie ja auch nochmal einen Hinweis drauf. Und das zeigt ja vor allem auch die dramatisch gesunkene Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen. Ich meine, das liegt jetzt nicht nur allein an uns, aber unsere Wähler sind ja auch zu großen Teilen zu den Nichtwählern gegangen. Also dass äh, Menschen sich abwenden von Wahlen, dass es ein Gefühl von Resignation, von Ohnmacht ist und dass uns Menschen immer wieder sagen, ihr seid ja meine politische Heimat. Ähm, ich habe immer links gewählt, aber ähm, macht es mir noch nicht so schwer. Ja? Ich weiß nicht mehr genau, für was ihr eigentlich steht. Und äh, dafür finde ich, die, das, das Zentrale ist einmal, äh, dass wir wirklich die zentralen Fragen, wo wir auch hohe Zustimmung haben, die natürlich in der öffentlichen Kommunikation in den Vordergrund zu stellen. Und da gibt die Studie ja gute Hinweise darauf, was das ist. Eben zum Beispiel bei der sozialökologischen ökologischen Transformation. Ja, also dieses Klima-Job-Programm zum Beispiel, wo ich sagen würde, das haben wir gar nicht so groß nach äh, bekannt gemacht bisher leider, äh, dass es da solche hohen Zustimmungen gibt, weil das trifft ja genau das. Also die Leute sehen die Notwendigkeit, die Wirtschaft und die Gesellschaft nachhaltig umzubauen und gleichzeitig sind Ängste damit verbunden. Und äh, dazu Vorschläge zu machen, wie man das eben in einem gerechten Transformationsprozess und ich weiß, dass man an dem Wording noch arbeiten muss und dass sozial gerechte Transformation kein guter Begriff ist, aber das, das äh, deutlich zu machen und da konkrete Vorschläge zu machen, wie eben ein Transformationsfonds, die Mitbestimmung zu stärken, ja, eben wirklich massive staatliche Investitionen in den Ausbau von Bussen und Bahnen, äh, das beides zusammen zusammenzubringen. Also nicht Klimaschutz, ja, aber, ja, sondern eben wirklich Klimaschutz und nachhaltigen und sozialen Umbau der Gesellschaft voranzubringen. Und da die Vielstimmigkeit zu überwinden, finde ich eins der wirklich zentralen Punkte, weil natürlich, wenn die einen sagen, irgendwie dürfen nicht grüner sein als die Grünen und die anderen sagen, wir machen zu wenig Klimaschutz, dann widerspricht sich das. Und ich finde, wir haben ja durchaus im Wahlprogramm gute klimapolitische Forderungen und die sollten wir auch gemeinsam vertreten. Und Gleiches gilt natürlich beim Thema Außenpolitik, wo wir auf dem Bundesparteitag jetzt auch, denke ich, noch ein paar Entscheidungen auch treffen müssen und natürlich auch Dinge weiterentwickeln müssen. Nicht, weil wir uns von unseren friedenspolitischen Positionen verabschieden sollten, um Gottes Willen, im Gegenteil, aber weil natürlich einfach eine weltpolitische Lage und sich auch verändert hat und wir dadurch natürlich auch Sachen wieder neu analysieren und äh, angehen müssen. Aber diese Vielstimmigkeit zu überwinden, halte ich unbedingt für notwendig. Ich finde das völlig in Ordnung, dass es in einer pluralistischen Partei auch verschiedene Schwerpunkte gibt. Das ist überhaupt kein Problem, dass äh, jemand äh, der eine eher das, die, das eine Milieu anspricht und der andere das andere Milieu. Aber es darf sich nicht gegenseitig widersprechen und wir sollten auch ähm, das ähm, aufhören, finde ich, verschiedene Milieus gegeneinander zu diskutieren, sondern eher zu überlegen, ob Stadt oder Land, ob prekär beschäftigt äh, oder ähm, höher bezahlter Mitarbeiter, ähm, also Durchschnittsbereich, ähm, alle haben ein Interesse an einer guten Gesundheitsversorgung, an bezahlbaren Mieten, ähm, an ähm, einer guten Rente, also diese Gemeinsamkeiten auch nach vorne zu bringen. Und das letzte ähm, finde ich, ist, dass wir natürlich auch gucken müssen, wie kommunizieren wir über die Partei. Ne? Also wenn wir jetzt, ähm, äh, also ich erwarte erstmal von jedem Abgeordneten natürlich, dass er das Wahlprogramm, auf dessen Grundlage er gewählt ist, auch nach draußen vertritt. Wenn mal jemand eine andere Position hat, äh, dann ist das so, dann kann er die auch haben, aber dann kann er halt in der Frage nicht öffentlich für die Partei sprechen. Und das finde ich wichtig, weil sonst verwirren wir die Leute auch irgendwann. Und ähm, äh, wenn wir. Diese die Position eben gemeinsam nach außen zu tragen, heißt eben auch, dass wenn man zehn Sekunden Zeit hat, was in eine Fernsehkamera zu sagen, dann kann man sagen, die Linke erreicht irgendwie die Beschäftigten nicht mehr so und erreicht die Arbeiter nicht mehr so. Oder wir sagen die zehn Sekunden in die Kamera, dass die Befristungen und die Niedriglöhne ein riesiges Problem sind. Also die Frage, was stellen wir eben wirklich in den Vordergrund und wie kommunizieren wir? Und da finde ich eigentlich, dass die Situation gar nicht, also jetzt auch gerade bei der Ampel, die jetzt gerade die Kindergrundsicherung wieder aufs Jahr 2024 verschoben hat, wie bei Hartz-IV-Regelsätzen überhaupt nichts macht. Jetzt beim Entlassungspaket, die Rentnerinnen und Rentner einfach leer ausgehen und die Studierenden auch. Es gibt so viele Leerstellen, wo wir reingehen können. Das Thema Umverteilung, das ja schon abgeräumt wurde, bevor man in die Sondierungen gegangen ist. Karl Lauterbach ist wirklich eine Enttäuschung als Gesundheitsminister für viele, viele Pflegekräfte und auch beim Thema eben äh, Klimaschutz, da wirklich äh, gute, konsequente Vorschläge zu machen, wie eben wirklich Deutschland zum Bahnland zu machen, den ÖPNV auszubauen, Strecken zu reaktivieren, ja, ähm, Busse einzusetzen, ähm, viel mehr, das, finde ich, sind die Punkte, die wir da nach vorne stellen sollten. Liebe Janine, das äh, klingt schon mal nach einem umfangreichen Paket, äh, das da vor dir, euch und der Partei liegt. Ähm, die, äh, es sind uns ja heute über verschiedene Kanäle, Kanäle Menschen zugeschaltet. Ich gehe davon aus, dass das den meisten äh, bewusst ist, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung eine Institution der politischen Bildung ist, äh, dass wir Analysen, Hintergründe äh, liefern äh, und natürlich keine fertigen äh, Konzepte, äh, die die Partei jetzt umsetzen äh, könnte. Das dürften wir auch gar nicht, das wäre auch gar nicht unsere Aufgabe. Aber dennoch äh, äh, drehen sich äh, unsere Gedanken natürlich darum, äh, wo es auch, äh, ich sage mal, in in der Gesellschaft in, in einem politischen Korridor, den wir vielleicht gerne den des demokratischen Sozialismus nennen, Handlungsfelder gibt, die einfach noch verstärkt beleuchtet werden müssen, was letztlich ja dann auch dazu führt, dass Konzepte vielleicht einfach auch besser kommunizierbar werden oder einfach klarer wird, was es eigentlich braucht. Alex Demirovic, Vorstandsmitglied, wie ich sagte, der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Alex, du, hast jetzt, du kennst die Studie, Du hast gehört, was Janine gesagt hat. Was denkst du, wo die Aufgabe der Rosa Luxemburg Stiftung liegen wird in Zukunft? Ähm, naja, also, also erstmal will ich eigentlich das betonen, was du gerade auch schon betont hast, weil ich das eben so wichtig finde. Die Rosa Luxemburg Stiftung ist ja eine der großen... Bildungsträgerin, ja, der Linken, also in Deutschland und in Europa. Und ich finde, das muss man auch immer wieder betonen, weil viel, also man könnte sagen, die Partei ist vielleicht gar nicht stolz genug darauf. Ja, und für die Linke, die gesellschaftliche Linke, auch die Linke, die Linken in der Partei, haben gar nicht so eine richtige Vorstellung, wie bedeutend das ist und wie viele Möglichkeiten eben die Stiftung, auch ähm, bietet. Ich finde, ähm, was mich an dieser Studie beeindruckt ähm, oder das haben ja jetzt Mario und Janine auch schon angesprochen und es gibt ja auch weitere Zahlen, dass, dass man doch sagen kann, es gibt eben ein großes, naja, ein beachtliches Potenzial für eine linke und sozialistische Perspektive. Ja, also für, für eine Frage der sozialen Gerechtigkeit, für den Umbau der Gesellschaft in vielerlei Hinsichten. Ich glaube, das ist wichtig und dass wir diese Fragen eben auch einschätzen, also diese Perspektiven oder diese Haltung einschätzen und diskutieren. Ich finde, dafür ist die... Stiftung auch ein ganz guter Ort, ja, weil du fragst mich ja auch eben als Vorstandsmitglied und als Fellow in, im, im Institut für Gesellschaftsanalyse. Ich finde, die Stiftung ist ein ganz guter Ort, auch solche unterschiedlichen Positionen, wie sie ja in der Partei, aber auch in der gesellschaftlichen Linken kontrovers diskutiert werden, eben zur Diskussion zu stellen, weiter auch auszuloten mit weitergehender Analyse, ja, mit kontroversen äh, Auseinandersetzungen und Gesichtspunkten. Die Stiftung hat ja einen gewissen Vorteil, dass sie nämlich ja auch also verschiedene Strömungen und verschiedene Gruppen zusammenbringen kann in der Partei und außerhalb der Partei. Ähm, das finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Mich würde auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr der Meinungsstreit stören. Der Meinungsstreit, der muss ja sein. Ja, ich finde das auch oft in den Medien sehr ungut, wenn, wenn gesagt wird, die Partei, also das betrifft ja gar nicht nur die Linke, sondern das betrifft ja auch andere Parteien, Sozialdemokratie, Partei oder CDU. Und dann habe ich oft das Gefühl, Journalisten haben gar nicht wirklich ein demokratisches Verständnis des Sinns von Parteienstreit. Das muss sein, dafür sind Parteien da. Was ja schwieriger ist, ist, also, dass es eben dann nicht mehr klar ist, wofür steht es, dass es nicht zu Zusammenführungen kommt. Und dass es entlang der politischen Institutionen, also jetzt Parteivorstand, Fraktion und so weiter, zu erheblichen, und man könnte sagen, mittlerweile sind ja auch die Talkshows so eine Art dritte Institution der Partei geworden, ja, also dass das zu erheblichen Konflikten führt. Und das geht eigentlich nicht. Das ist aber auch ein Machtspiel der bürgerlichen Gesellschaft. Johannes Agnoli hat vor vielen Jahr, Jahre, Jahren eigentlich schon gezeigt, dass eben das auch ein, ein, ein Mittel ist, wie die Fraktionen dann eben ausgespielt werden gegen die Partei und gegen die pa Willensbildung in der Partei. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt. Und so würde ich auch dann die Rolle der Stiftung sehen, die ja parteinah ist also nicht selbst Direktpartei, dass sie eben einen Anteil hat, an diesen Möglichkeiten, Willensbildungsprozesse gut zu organisieren. Ja, Also so, so stelle ich mir das vor. Was ich eben jetzt in dem Zusammenhang auch wichtig finde, dass wir ja äh, durch die Tatsache, dass wir ja viele hundert junge Menschen fördern, also durch das Studienwerk, ja, das ist ja ein wichtiger Punkt, aber auch durch die, jetzt verstärkt durch die neuen sozialen Medien also ne, und damit auch internetaffine äh, Leute ansprechen, äh, dass wir da eben auch viele Junge erreichen oder die sozusagen mit der Stiftung verbunden sind und natürlich damit auch Möglichkeiten haben. Und ich fand jetzt auch in dieser Studie, das ist bemerkenswert, wie stark auch da, also das ist doch wirklich ein interessanter Punkt, dass die Partei sich eben erneuert. Also ich kann mich ja noch erinnern, auch in den Diskussionen in der Stiftung und im Vorstand, dass gesagt wurde, dass, dass die Partei sozusagen vor einem dem, riesigen demografischen Problem steht, nämlich aufgrund der Altersstruktur, zu erwarten und zu befürchten ist, dass es eben tatsächlich ein auslaufendes Modell ist. Und ich finde, genau das hat sich ja nicht bestätigt. Es ist in den letzten Jahren zu einem enormen Zulauf und zu einer Erneuerung gekommen. Ich halte das für wichtig, weil damit eben, und das ist ja ein enormes Privileg ja, der Partei und auch der Stiftung, viele neue Themen, viele neue Verhaltensweisen, viele neue Muster reinkommen ja in die politische Diskussion. Also wirklich eine Willensbildung sich ändert und aus meiner Sicht ist die Stiftung als Bildungsträger auch wichtig, weil sie sozusagen dann Wissen vermitteln kann, also verschiedene historische Traditionen, also Bildungstradition, Wissenstradition, ja, also verbinden kann mit neuen Erfahrungen der Auseinandersetzung. Und da würde ich sagen, da sollte man manches sicherlich korrigieren. Da sind Übertreibungen drin. Alle Nicht alles wird sich auch immer zu allen Zeitpunkten sozusagen Weise verfolgen lassen. Aber ich finde, man muss wirklich die Bedeutung, die Erneuerungsfähigkeit wirklich sehen. Und das berührt den Punkt, den Janine ja auch angesprochen hat. Ich meine, wir reden ja nicht alleine nur über Wahlerfolge. Ja, Also Die Linke ist, ein, finde ich, ein super Projekt. Ich habe mich als die als das Anstand, dass sie sich bilden sollte, ja, 2005, 2006, 2007, habe ich selbst mich dafür eingesetzt, das ist ein historischer Zufall, ja, dass aus den Kämpfen der dieser Zeit die, diese Partei erwachsen ist. Ja, dass, und dass diese Gelegenheit muss man sozusagen aufgreifen und jetzt über die Person, die damals das mitgetragen haben, jetzt weiter nach vorne entwickeln und weitertreiben. Das ist natürlich selber auch eine Auseinandersetzung und damit kommt eben, was rein, was ich eben, will ich noch mal so betonen, eben zu sagen, dass es eine sozialistische Perspektive ist, ja, die weit über die Frage einer Partei, die natürlich ihre Erfolge haben muss, ja, also im Parlament und bei Wahlen und in den konkreten Gebietskörperschaften, natürlich, also alle diese... Stellschrauben, alle diese Verbesserungen, aber dass wir eben auch dabei in den Blick nehmen müssen, wofür ja viele junge Leute auch eintreten, nämlich Veränderung der Lebensverhältnisse und der Perspektive. Habe ich noch zwei Minuten, dann würde ich gerne nämlich noch wirklich was aus meiner Sicht wichtig, also ich halte es jedenfalls für wichtig. Wir müssen ja klar sagen, dass alleine wie kann man sagen, Stellschrauben gar nicht nur, also die sind ja wichtig. Aber wir müssen uns doch Folgendes klar machen. Der Klimawandel, den halten wir ja nicht mehr auf. Wir sind ja über die Kipppunkte schon hinaus. England hat beschlossen, 500 Kilometer Küstenschutz aufzugeben. Die Niederlande ziehen Gemeinden hinter den Deichen zurück, weil sie nicht mehr zu schützen sind. Wir werden eine Anhebung des Meeresspiegels haben um etliche Zentimeter, die bedeuten, dass Siedlungsgebiete verloren gehen. Das muss mit Nüchternheit und Vernunft und sozialen, klaren Positionen auch in den Blick genommen werden. Die Leute haben Angst, ja, und in der Angst sind sie nicht immer sehr vernünftig. Und die Frage ist, wie bearbeiten wir als Linke in der Perspektive auch diese Angst, dass wir sagen, das ist die Perspektive, also es sind ja Vorschläge, das sind die Perspektive für unsere Gesellschaft und da müssen wir ran. Und das kann nicht so sein, dass dann eben die, die jetzt in den letzten Jahrzehnten Vermögen und Reichtum akkumuliert haben und diese Gesellschaft in ihr Unglück geleitet haben, ja, dass die jetzt sozusagen in dieser einer solchen mittelfristigen und längerfristigen Krisendynamik sozusagen dann ihre Interessen weiter behaupten. Und da finde ich, in diese Richtung muss eine Linke auch argumentieren. Dafür ist sie da. Ich halte die Linke für eine sehr rationale Kraft, ja, um genau solche Perspektiven zu entwickeln und Vorschläge auch für die gesellschaftliche Entwicklung zu machen, die auch hilft den Leuten, diese Angst zu bearbeiten und diese Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen wirklich langfristig mit in den Blick zu nehmen und zu bewältigen. So, vielen Dank. Vielen Dank, Alex. Ich glaube, was du oder was bei mir jetzt ganz eindrücklich angekommen ist, ist, dass wir eben über diesen Zeitpunkt deutlich hinaus sind, die Klimakrise also als ein Thema von vielen zu verstehen, sondern dass das eben, und das hat ja auch Mario eingangs gesagt, im Prinzip jetzt die Kernaufgabe sein muss, das mit guter Arbeit, mit dem Sozialen so zu verbinden und zu verschränken, dass da wirklich Verbesserungen, existenzielle Verbesserungen dabei herauskommen. Ähm, Mario, du, du äh, Alex nickt, Mario schaut, als wenn er dazu vielleicht noch äh, was ergänzen möchte oder habe ich das jetzt missinterpretiert? Oh, jetzt höre ich dich gar nicht. Janine möchte was sagen, entschuldige. Ich höre euch gerade nicht. Ja, gerne auch ja. nach Mario. Ne? Ich wollte mich jetzt nicht vordrängen. Ich wollte nur äh, das, was Alex gesagt hat, nochmal verstärken. Und äh, weil ich finde auch äh, find ich wichtig, richtig natürlich, äh, dass der Klimawandel ja längst da ist. Also das ist ja nicht irgendwas, was irgendwie die Generation nach uns irgendwann mal ereilen wird, sondern die Folgen des Klimawandels spüren wir längst. Und äh, das ist natürlich der, der globale Süden ganz besonders, aber natürlich auch ähm, äh, Europa, auch Deutschland. Und das haben wir im letzten Sommer gesehen durch die dramatischen Waldbrände und äh, natürlich auch durch die Überflutung, äh, durch äh, Dürren, durch Ernteausfälle. Und ähm, ich war letzten Dezember im Ahrtal gewesen und habe mir die Folgen der dortigen Überflutungen angeschaut. Und ich habe dort mit Initiativen gesprochen. Ich habe dort mit vielen Menschen gesprochen, die... Ähm, ja, die die die Angehörige, die Nachbarn verloren haben, die äh, gestorben sind, die ähm, aber auch, die, die ihre Existenz verloren haben, ne? die ja zu Hause verloren haben, die das, was sie sich vielleicht über Jahrzehnte hinweg aufgebaut haben, äh, davon einfach nichts mehr da ist. Und die haben dann teilweise irgendwie, was haben die gesagt, 13.000 Euro pro Haushalt bekommen ja, ähm, als Soforthilfe. Ich meine, das reicht ja meistens nicht mal für eine Einbauküche oder gerade so ähm, und, äh, und eine Waschmaschine vielleicht. Ähm, das zeigt ja auch noch mal, was findet, dass das eine soziale Frage ist. Ich meine, die letzte Veranstaltung, die ich bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung hatte, war mit Professor Schellenhuber vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, der gesagt hat, also wenn der Klimawandel so voranschreitet und wir Kipppunkte erreicht werden, dass man in den nächsten, ja, nicht in den nächsten Jahrzehnten schon auf längere Sicht, aber dass man drei Milliarden Menschen quasi umsiedeln müsste, weil die Städte und Gebiete, in denen sie heute leben, einfach nicht mehr ähm, da wären oder dort dort nicht mehr gelebt werden kann. Das heißt also, diese dramatischen sozialen Verwerfungen, die auch mit der Klimakrise und der Klima des, dem Klimawandel eben einhergeht, das finde ich wichtig, eben sowohl für den sozialen, äh, für den globalen Süden als auch eben von, für hier. Und das haben wir eben letzten Sommer in sehr dramatischer Art und Weise gesehen. Ähm, und ich finde jetzt jenseits auch der Frage, es geht ja nicht nur um Klimawandel, es geht auch um äh, Artenvielfalt. Ähm, es geht um die Frage von Luftreinheit, äh, dass eben die Menschen, die natürlich an den ähm, stark befahrenen Straßen äh, wohnen, wo die Mieten am günstigsten sind, natürlich auch ähm, gesundheitlich besonders geschädigt werden durch permanente Lärm und Abgase. Also deswegen wollte ich das jetzt nochmal äh, verstärken, dass wir natürlich Schauen müssen, wie können wir den Klimawandel zumindest unter zwei Grad begrenzen, um die Kipppunkte eben nicht weitere Kipppunkte zu erreichen. Aber natürlich geht das jetzt auch um Anpassung an den Klimawandel und dass es das Hochwasserschutz ist ähm, und andere Maßnahmen eben wirklich äh, die Städte und äh, Dörfer dort auch zu sichern. Und ähm, da merke ich auch eben gerade, dass, äh, dass das natürlich ein Punkt ist, den wir als Linke stark machen müssen und der eben auch wiederum nur mit massiven staatlichen ähm, Investitionen erreicht werden kann, äh, weil sonst äh, eben diese Maßnahmen nicht erfolgen werden. Also die Probleme, die ihr schildert oder ähm, die ja einfach, jetzt will Mario doch was Wollte oh, ich nicht unterbrechen. Nö, mach ruhig. Ja, und ich wollte auch, weil da immer Fragen sozusagen im Chat ja weiterlaufen. Ich finde, die drei großen starken Punkte, wo die Linke sozusagen äh, immer einen Fund hatte, Frieden, ähm, Soziales und eigentlich auch seit langem eben die ökologische Frage, die hängen so eng miteinander zusammen. Ja? also ökologische Frage habt ihr jetzt mehrfach gesagt, wie stark die nach vorne bringt. Und sie ist verdammt nochmal, wenn man sowohl im Land guckt, nicht nur global, auch im Land, wird sie enorme klassenpolitische Auswirkungen haben, die ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Am stärksten betroffen sind eben doch äh, jene, die sich das nicht leisten können, die äh, jetzt schon sozusagen für der Umweltverschmutzung und dann von den katastrophalen Auswirkungen am stärksten betroffen sein werden, in so kleinen Wohnungen äh, sind, die nicht gut gedämmt sind und so weiter und so fort. Klimaschutz ist eine klassenpolitische Frage. Zugleich kriegen wir das nur hin, wenn wir die gesamte Ökonomie, umbauen in einer Weise, dass sie auch sozialer wird, dass eine soziale Infrastruktur für alle gegeben ist, damit dieser Wandel auch angstfrei laufen kann, dass es eine Jobgarantie gibt, dass sozusagen immer wieder Ausgleiche gefunden werden, die nicht, wie ich sagt Ökologie aber, sondern ähm, nee, genau so schaffen wir es eben, indem das äh, Ticket für den ÖPNV eben kostenlos und der ÖPNV massiv ausgeweitet wird und andere Sachen, sozusagen die Subventionen, weggenommen werden. Und der Krieg, ist doch nicht nur eine der ökologisch verheerendsten Formen überhaupt, sondern die Aufrüstung trägt weiter dazu bei, dass wir sozusagen Milliarden von Rohstoffen und Finanzen verschleudern, die wir eigentlich dringend für soziale und ökologische Maßnahmen brauchen. Also gleichzeitig dürfen wir natürlich nicht irgendwelche Luftschlösser bauen in der außenpolitischen Frage und jetzt weiter immer sagen, ja, verhandelt, verhandelt, verhandelt, weil wir äh, natürlich zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir auf der Seite von Russland mit der Regierung von Putin ein imperialistisches Projekt haben. Und das ist in keinem dort besser als alle anderen imperialistischen Projekte. Ähm, das heißt, wir brauchen eigenständige Positionierungen, die deutlich machen, natürlich im Ende muss irgendwie eine Perspektive auf, eine Welt sein, die nicht mehr neuen Blockkonfrontationen zwischen Westen und Russland und China endet, sondern irgendwelche neuen Sicherheitsstrukturen hat. Aber wie kommen wir dahin? Und was brauchen sozusagen Europa und die Bundesrepublik ähm, äh, an sinnvollen, sozusagen, sicherheitspolitischen äh, Perspektiven, die nicht konterkarieren, was wir an sozialen und ökologischen Zielen haben? Diesen, diesen Dreiklang jetzt neu auszutarieren, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben, glaube ich, weil da äh, sind die drei starken Felder der Linken und sind genau die drei Felder auch, wo die ähm, in, jetzt schon und in Zukunft die harten politischen auseinandern und sozialen Auseinandersetzungen in der Bundesrepublik laufen werden. Ähm, da müssen wir ran und dann, glaube ich, gibt es auch Möglichkeiten, dieses Potenzial ein bisschen stärker auszuführen. Wir sind ja gar nicht 18 Prozent, ja? schön, wenn wir da hinkommen, aber äh, wenn wir nur die Hälfte oder davon hätten, das war ja schon grandios. Mario, du hast eben noch mal diesen äh, friedenspolitischen Aspekt ähm, angesprochen. Ähm, ich ähm, bitte die wirklich vielen äh, Zuschauernden äh, um Verständnis, dass wir nicht jede ein, eingehende Frage einzeln sozusagen aufnehmen können. Ich versuche parallel, sie so ein bisschen zu clustern und dann äh, in Fragen verpackt weiterzugeben. Äh, eine, die eben an, dieses, äh, an diesen Aspekt anschließt, ist, äh, wo ist das Problem zu unterscheiden zwischen sofortiger militärischer Unterstützung für Kriegsopferstaaten, also ich nehme mal an, für angegriffene Staaten und dem langfristigen Ziel der allgemeinen Abrüstung. Die Frage kommt über Facebook. Fühlt sich jemand äh, berufen? Ich habe nicht ganz die Frage ja. verstanden, aber also um, ich, um ich, ein grobes Beispiel für die Korridore, von denen ich vorhin gesprochen habe, zu veranschaulichen. Ja? jetzt sehr ins Blaue geredet. In Fragen der Friedensauspolitik könnte sich doch wohl eine, wahrscheinlich eine große Mehrheit in der Partei hinter eine Linie stellen, die sich gegen eine massive Aufrüstung, also das bekannte 100-Milliarden-Programm, die 200 Prozent, äh, gegen Waffenlieferungen und auch Waffenexporte und gegen eine neue Blockkonfrontation mit Russland und China und für neue Anläufe einer irgendwie alternativen europäischen und globalen Sicherheitsstruktur positioniert. Und dann aber auch zugleich auf einen Angesichts der Verschiebungen in der Weltlage verändertes Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung ein anderes Verhältnis zu einer strikt auf Verteidigung ausgerichteten Bundeswehr äh, entwickelt. Auch auf europäischer Ebene muss man mal nachdenken. Jenseits dessen wäre es ja auch durchaus legitim, hätte ich gar nichts dagegen, dass aus ethischen Gründen einige über Waffenlieferungen an die Ukraine nachdenken bzw. eine abweichende Position innerhalb der Partei markieren, sofern eben Beschlüsse geachtet und auch vertreten werden. Außerhalb eines solchen Kurs, das wäre vielleicht so etwas wie eine ungebrochene, positive Affirmation der NATO, dann kommen wir jetzt dahin, und ihres konfrontativen Agierens in der Welt, ebenso wie eine positive Bezugnahme auf das Putin-Regime oder eines verkürzten Anti-imperialismus mit Blick auf die USA, der gegenüber dem Realismus Russlands irgendwie blind ist oder ihn relativiert. So könnte ich mir vorstellen, dass man sich einer Diskussion annähert, die neue, dem veränderten gesellschaftlichen Verhältnis eine entsprechende Position formuliert, ohne die Differenz zu leugnen. In der Gesellschaft ist ja auch nicht ganz klar, wo man hin soll. Viele unterstützen jetzt sozusagen die Ukraine und sind sogar für Waffenlieferungen. Aber sie finden diese ganze Aufrüstungsgeschichte auch beängstigend und die Gefahr sozusagen der Eskalation des Krieges in einen Atomkrieg beängstigend. Also der Riss geht mitten durch die Gesellschaft, nicht nur durch die Partei. Das heißt, wir können ruhig, wie Alex vorhin sagte, unterschiedliche Positionen diskutieren, solange am Ende rauskommt, okay, und das ist das Gemeinsame, auf das wir uns einigen. Und dann kann man immer noch über äh, rechts und links davon ähm, abweichende Sachen diskutieren, aber eben nicht völlig gegensätzliche Positionen zu vertreten, die sich in der Öffentlichkeit wechselseitig konterkarieren. Da müssen wir hinkommen. Da hat niemand das Rezept, aber sozusagen es bedarf da auch eine andere Form, mit solchen Widersprüchen umzugehen, die ja wirklich durch alle gehen und das nicht so in dieser Härte äh, mit Positionen in der Partei kleinen Machtkämpfchen zu, zu verbinden, sondern mal offen zu legen, ja, wir sind da in einem Denkprozess wie alle anderen auch. Und das, wo die Ampel hinsteuert, kann uns nicht egal sein und auch nicht gefallen. Da haben wir eine eigenständige Position, die wir formulieren könnten. Ich glaube, ähm, das wird eine große Herausforderung auf dem Parteitag natürlich. Mario, jetzt hast du gerade gesagt, dafür gibt es jetzt kein Rezept. Das ist schade, nach dem wollte ich nämlich Janine gerade ja. fragen, weil es hat ja schon den Eindruck, also diese ganzen oder diese, diese Linien, die du geschildert hast und auch die unterschiedlichen Positionen, die innerhalb der Partei da manchmal lautstark und scharf formuliert werden, die sind ja schon ein bisschen eine ich weiß nicht, vielleicht sind Sie eine Besonderheit für die Partei Die Linke, Janine. Und äh, wenn Sie das sind, ist es eine Besonderheit, die man beibehalten muss oder äh, wie kann man sie überwinden? Ich meine, jetzt ganz praktisch, vielleicht ist das etwas viel gefragt, aber ähm, wie bekommt man denn äh, die Mitglieder der Partei dazu, äh, sich sozusagen in so einer, ähm, ja, in einem Korridor äh, zu bewegen und zu sagen, nun hat man eine abweichende Meinung, aber das ist eben nicht die Meinung der Partei? Ja, ich will vielleicht nur ganz kurz zu der Frage der Waffenlieferungen schon sagen, dass ich es auch für richtig und notwendig halte und für eine richtige Positionierung sowohl des Parteivorstands als auch der Bundestagsfraktion, diese Waffenlieferungen abzulehnen. Ich habe den Eindruck, jetzt, wo es auch um die Lieferung von schwerem Gerät, auch um Offensivwaffen geht, dass es da auch nochmal gesellschaftlich sich ein bisschen was verändert. Und da geht es gar nicht um die Frage, ob man das emotional nicht, oder ob man das nicht nachvollziehen kann, ja, dass gesagt wird, also man muss Menschen, Helfen und da werden Menschen angegriffen. Aber ich finde schon, dass es gerade in dieser Situation ähm, dringend notwendig ist, ähm, die kritischen Stimmen auch zu hören. Und es ist ja auch gut, dass es jetzt mehr kritische Stimmen gibt. Hans-Christian Ströbel hat sich auch gerade dazu geäußert und nochmal gesagt, dass er die Lieferung von schwerem Gerät massiv, äh, äh, dass er das äh, äh, völlig ablehnt. Und ähm, ich finde das schon auch wichtig, das deutlich zu machen und ähm, eben aus Unterschiede, also aus, mit, aus mehreren Gründen. Einfach zum einen, weil es die Eskalationsgefahr äh, birgt. Es gibt die Studie da vom Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages, die ja besagt, dass ähm, zumindest was die Lieferung von ähm, eben äh, schwerem Gerät, äh, wo eben dann auch es notwendig ist, ukrainische Soldaten daran auszubilden, dass das eben auch eine in, zumindest im völkerrechtlich äh, sicheren Status, der nicht Kriegsführung, Deutschland damit äh, verlassen könnte. Ja. Und ich finde übrigens gar nicht ohne, also ich finde es das interessant, dass so viele hochrangige Militärs in Deutschland, so viele Generäle, sehr, sehr, sehr kritisch und skeptisch gegenüber diesen Waffenlieferungen äh, zum Teil argumentiert haben. Und ich finde so auch diese, ähm, äh, jetzt auch diese, ähm, und die Bundesregierung hat ja auch sehr lange, da war sie auch sehr zurückgehalten, weil ich finde am Ende muss man ja auch diskutieren, ähm, zu was führt das? Ja? Und wie kann denn überhaupt eine Lösung dieses Konfliktes aussehen? Ich habe letzte Woche auf einem Podium gesessen mit Herfried Münkler und er hat dann auch verschiedene Szenarien äh, beschrieben und eines der Szenarien, der ist ja auch aus den USA jetzt, so diskutiert wird, ist der Abnutzungskrieg, ja, also dass man eben wirklich Russland, also dass Russland eben dort einen Abnutzungskrieg führt, den aber unter dem dann nicht nur Russland leidet, natürlich, sondern genauso und noch viel mehr äh, die Ukraine. Und ich finde, wir müssen deswegen die Frage, äh, die Fragen auch zu Ende denken und deswegen mal ähm, davon ab, ja, finde ich das wichtig, auch so deutlich zu machen: keine Waffenlieferung heißt nicht, Nichts zu tun. Also, es gibt die humanitäre Unterstützung, es gibt ja die Möglichkeit, also die, die Aufnahme von Geflüchteten, aber ich finde auch, die Frage Sanktionen ist bei uns in der Partei ja auch durchaus kontrovers diskutiert, aber sowohl im Parteivorstand als auch in der Fraktion gab es eine Einigkeit darüber, dass man natürlich russische Oligarchen, Superreiche mit Sanktionen belegt. Oder vielleicht könnten wir die Hälfte der Zeit, in der wir über Waffenlieferungen diskutieren, auch mal darüber diskutieren, dass sie in Deutschland besonders schlecht angewandt werden. Also ähm, im ersten Monat der Sanktionen hat Belgien 10 Milliarden Euro an russischem Vermögen eingefroren. In Deutschland waren zu dem Zeitpunkt nicht mal 100 Millionen. Das hat was damit zu tun, dass Deutschland ein Geldwäscheparadies ist, dass man wunderbar Geld in Immobilien äh, verstecken kann und damit die Sanktionen nicht wirksam sind, hat mit einem langjährigen Finanzminister, der heute Bundeskanzler ist, auch zu tun. Also ich finde, da geht es mir nicht nur um russische Oligarchen, sondern auch um äh, andere super äh, Superreiche, die ihr Geld dort äh, verstecken können. Also von daher finde ich, auch das äh, müssen wir äh, diskutieren. Ich wollte ja nur, nur kurz, deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir bei dieser Positionierung bleiben. Ähm, Im Übrigen ähm, muss man auch sagen, also wir haben jetzt auch nicht, also weil sonst müsste man ja wirklich bei jedem, also wir haben ja auch bei anderen Angriffskriegen nicht diskutiert, irgendwie die Frage Waffenlieferung, sondern immer überlegt, wie kann man ähm, zu, einer, ähm, zu, einer, zu einer zu einer Verhandlungslösung ähm, auch kommen. Ähm, das ist eine, das war eine, die eigentlich Frage, die du gestellt hast, war ja nach der Pluralität und wo kann ein, ja, wie kann ein Korridor aussehen? Äh, ja, ich finde, das ist wichtig, dass die Linke eine so plurale Partei ist, dass so viele verschiedene Strömungen und Traditionen äh, sich in dieser Partei vereint hat. Aber äh, natürlich ist es notwendig, äh, dass wir diese Pluralität als eine Chance verstehen, unterschiedliche Menschen anzusprechen, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen und deswegen darf diese Pluralität eben äh, nicht gegensätzlich sein. Also jetzt ganz praktisch, ich meine, wir können als Partei Morgens ist vor dem Betriebstor stehen und den Streik unterstützen. Mittags gehen wir zur Fridays-for-Future-Demonstration und abends auf eine Demonstration gegen Abschiebung. Also ich habe das ausprobiert, das geht. Da kriegt man auch keinen Knoten im Kopf. Aber lasst uns die Sachen nicht gegeneinander diskutieren. Natürlich müssen wir in Wahlkämpfen diskutieren, wo wir Schwerpunkte legen, was wir besonders äh, wichtig nehmen, was wir besonders stark machen. Aber ich finde, natürlich muss auch immer klar sein, die Linke ist eine Partei, die soziale Gerechtigkeit zum Beispiel und den Kampf gegen Diskriminierung ähm, ja, zusammenführt. Ja? Natürlich äh, geht es um äh, Rechte für alle. Es geht um Menschenrechte, es geht darum, dass niemand diskriminiert werden darf aufgrund Herkunft, Hautfarbe, sexuelle Orientierung. Natürlich finde ich, da müssen wir auch ein zuverlässiger Ansprechpartner sein für all diese Menschen und für alle Menschen, die da um ihre Rechte kämpfen und dafür auch Bündnispartner brauchen. Also wie gesagt, deswegen es ist es Platz für Pluralität und auch für unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Ja, Wir haben verschiedene Leute, sprechen haben unterschiedliche Schwerpunkte, sprechen unterschiedliche Leute, aber ich finde, wir müssen das als Ergänzung verstehen und nicht als ein Gegeneinander oder ein, ein Widerspruch. Und zuletzt noch, als, finde ich, wer, die soziale Frage ist, oder soziale Gerechtigkeit hat sich noch nie in Sozialpolitik erschöpft. Ja, also Sozialpolitik ist wichtig und äh, Gesundheitspolitik, Rentenpolitik, aber soziale Gerechtigkeit zieht sich doch durch alles. Und das geht bei Klimaschutz um soziale Gerechtigkeit. Es geht um äh, bei dem Thema Bildung um soziale Gerechtigkeit. Also es ist ja nicht so, dass diese, klar, also dass es nur die, nur die Sozialstaatsthemen sind, die sind wichtig. Aber ich finde, wir müssen das in allen Politikbereichen ähm, ähm, müssen wir sozial gerechte Antworten äh, geben werden diese sozialgerechten Antworten immer kostenintensive Antworten sein, in Bezug bezugnehmend auf eine Frage, die hier eingegangen ist. Wer zahlt den kostenlosen ÖPNV und den Ausbau? Aktuell zahlen das die Kommunen zu ca. 50 Prozent aus Ticketverkauf und ähm, zu 50 Prozent aus Steuern. Wenn Bund und Bundespartei darüber sprechen, müssen sie auch über die Kommunalfinanzen sprechen. Äh, also also ich Frage... glaube Alex was sagen, oder? Aber, also ich finde, da ist es relativ klar. Ich meine, jetzt sehen wir ja gerade auch äh, mit dem 9-Euro-Ticket, wie schnell es äh, äh, dann doch gehen kann. Also ich meine, wir haben das ja mal, wir haben ja ein Konzept dazu zum ähm, ähm, schrittweisen Umstieg auf den Nulltarif, auf den kostenfreien ÖPNV. Und äh, wenn man sich anschaut, was das im ähm, Jahr, äh, was das äh, an Geld kosten würde, dann ist das ein Betrag von äh, ungefähr 16 bis 18 Milliarden, sowas in der Größenordnung. Ja? Es ist ja jetzt, im, wenn man sich den Bundeshaushalt anschaut und auch überlegt, irgendwie, welche ähm, ähm, welche Ausgaben gibt es dort auch zur Subventionierung, zum Beispiel das Dienstwagenförderung äh, und solche Sachen. Also da einiges zusammennimmt, sind das jetzt keine riesigen Summen, die aus äh, dem Bundeshaushalt nicht zu schultern werden. Also vollkommen richtig ist es das natürlich, dass die Kommunen damit nicht alleine gelassen werden dürfen und äh, dass äh, die Kommunen das nicht bezahlen können, sondern äh, dass es natürlich notwendig, ist, dass äh, aus dem Bundeshaushalt beziehungsweise Eben durch eine andere Steuerpolitik äh, eben dann auch Ländern und Kommunen andere Finanzmittel zur Verfügung zu stellen, weil natürlich ist das teuer, aber teurer als Klimaschutz und die Verkehrswende sind die Folgen des Klimawandels. Und das müssen wir natürlich auch sehen, äh, dass wenn wir den Klimawandel nicht zumindest unter zwei Grad äh, begrenzen, äh, dass dann wirklich Kosten auf uns, also auch auf diese Gesellschaft und nicht nur finanzielle, sondern auch soziale äh, Kosten äh, auf eine Gesellschaft zukommen die äh, deutlich höher sind. Also von daher ist es jetzt kein Riesenbetrag, wenn man das jetzt mal zum Beispiel sich jetzt überlegt, wie schnell die 100 Milliarden äh, für Sondervermögen bereitgestellt wurden. Alex, haben wir das richtig gesehen, dass du dazu einhaken wolltest? Ja, Entschuldigung, nicht speziell dazu, sondern noch zu dem Punkt davor. Weil... Also ich, ich finde auch, dass die Formulierung kostenfrei ein bisschen irreführend ist, weil es ist ja nicht kostenfrei. Es wird ja bezahlt, also im Zweifelsfall eben dann übersteuern, also von allen. Und das ist ja klar, das muss ja natürlich irgendwie erwirtschaftet sein und muss eben geregelt sein und also alles das, was ja jetzt angesprochen wurde. Nein, ich wollte gerne nochmal zu, zu dieser Kriegssituation was sagen. Ich meine, Mario hat ja schon angesprochen, äh, die Widersprüchlichkeit, in der wir uns alle befinden und alle bewegen. Und es ist ja wirklich kompliziert, sozusagen, zu, zu, sozusagen eine Entscheidung zu treffen und angesichts schnell sich verändernder Lagen sozusagen damit umzugehen. Ich, ich finde, also ich stimme Janine zu, es geht darum, das Oligarchenvermögen einzufrieren. Ich finde, man müsste aber noch ein bisschen weitergehen, als nur die Vermögensbestände zu, herauszufinden und zu sehen, was ist da sozusagen in Deutschland oder Schweiz oder Österreich dann an Vermögen vorhanden oder Gebäude, also, wenn man sich klar macht, die Deutsche Bahn arbeitet beim Streckenausbau und bei dem Autobahnbau findet es auch statt mit der Strabag statt. Eine der Hauptanteilseigner von Strabag, also ist ja ein Unternehmen, was in Österreich sitzt, ist ein, Österreich, ist ein russischer Oligarch, ein enger Freude, einer der engsten Freunde von Putin. Ja, also das heißt, wir müssten auch solche Vermögens- und Eigentumsverschachtlungen in den Bereichen der Industrie oder der Immobilienwirtschaft genauer in den Blick nehmen. Also zum Beispiel wem gehören Gebäude, ja, also in Berlin oder Frankfurt oder Hamburg, also auch das wären aus meiner Sicht wichtige Gesichtspunkte, also dann auch mit Blick auf Enteignung, ja, und Vermögensüberführung, weil ich finde, also wir haben das, glaube ich, auch in anderem Zusammenhang ja schon diskutiert, dass man sagen kann, natürlich müssten solche Vermögen auch herangezogen werden, dann in den Wiederaufbau ja von Regionen der Ukraine. ja Also ich glaube, das ist eine, eine sinnvolle Sache. Ein, ein zweiter Gesichtspunkt, den ich finde, auf den Jan van Aken immer wieder zurecht hinweist, das sind ja nicht nur die Oligarchen. Es geht ja um viele tausend Multimillionäre in Russland, die sozusagen an diesem Bereicherungssystem teilnehmen. Ja, also auch das scheint mir ein wichtiger Gesichtspunkt. Also die kleine, also die relativ kleine Gruppe der superreichen Oligarchen, das ist, glaube ich, zu eng, um die ganze Machtbasis auch von Putin zu verstehen. Das wäre aber wichtig. Ja, weil, weil dann müsste man sozusagen eine Sanktionsliste enorm erweitern, viel weiter als es bisher geschieht. Und dann würde ich gerne noch einen Punkt einbringen in die Diskussion, der aus meiner Sicht auch mit Blick auf die Klimafrage von großer Bedeutung ist. Ich habe mit einem amerikanischen Freund, der auch Jude ist, äh, da länger drüber geredet und er sagt, na ja, was wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht? Die USA haben genau genommen mit dem Marshallplan zum Wiederaufbau Deutschlands und Westeuropas beigetragen. Ja, das heißt, es war eine langfristige Strategie. Was, was Im Moment kann man den Eindruck haben, dass es eigentlich genau um das geht, was Janine bezogen auf äh, Münkler gesagt hat, aber auch Leute wie Masala sagen, das hier durchaus kritisch, das kommt zu einem Abnutzungskrieg. Also es kommt zu einer Situation, einer immer weiter verstetigten Kriegsführung, die ja unter Umständen jahrelang gehen kann. Und, und eben dieser Freund hat genau diese These, dass es durchaus auch eines der möglichen amerikanischen Kriegsziele sein kann. Also ne, wenn ihr das gesehen habt, bei Anne Will wurde ja jetzt gerade über Kriegsziele gesprochen. Und was sind die? Die verschieben sich ja auch dauernd. Das macht natürlich auch eine linke Einschätzung, finde ich ja nicht einfacher, sondern eher komplizierter. Die Idee mit dem Marshallplan, die finde ich interessant, weil mich hat es so beschäftigt, dass ich sage, und das passt ja eigentlich auch zu den programmatischen Vorstellungen der Partei, der Linken jetzt, dass man sagen muss, der Krieg ist ja in vielerlei Hinsicht, ja, also Fürchterlich, ja, also klar imperialistisch und es hat, hat alle diese Folgen, aber er ist eben auch ökologisch gesehen ein Desaster, weil er wirft wie alle militärischen Operationen uns auch ökologisch um Jahre zurück. Und man muss sich vielleicht noch mal dran klar machen, in Deutschland diskutieren wir die Frage immer als eine Abhängigkeit von der russischen Energie. Aber umgekehrt gilt es ja natürlich genauso. Russland ist abhängig davon, die Energie nach Westeuropa zu verkaufen. Und die Ankündigung, die energetische Grundlage des westeuropäischen Kapitalismus umzubauen auf nachhaltige, also erneuerbare Energie, ist ja genau genommen auch eine, wenn man so will, eine Ansage an Russland zu sagen, wir werden in Zukunft auf eure Energie verzichten. In einer Zeit, in der die eine extraktivistische Industrie in Russland im Schlamm von Sibirien versinken wird, weil, die, weil der Permafrost auftaut. Das heißt, was wir eigentlich, mit, deswegen sage ich es im Zusammenhang mit Marshallplan, was wir brauchen, ist eigentlich eine europäische, asiatische also eurasische friedenspolitische Orientierung, die auch die langfristige ökologische erneuerung also energiepolitische Erneuerung auch Russlands mitdenkt ja also so, ne, und das ist ja natürlich eine Zeit, auch über Putin hinaus, also wir reden da sicherlich nicht über morgen und nächste Woche, aber ich meine, dass auch das sozusagen jetzt wirklich angedacht werden muss, mit welchen langfristigen Herausforderungen haben wir zu tun, ja und ähm, und dafür, das finde ich auch wichtig, weil natürlich auch manche um nicht zu Unrecht sagen, dass der mögliche nächste Kriegsgegner dann China ist. Also wir haben sozusagen eine Langfrist, auch eine langfristige geostrategische Lage zu bedenken. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, sich in, diese, in, die, in diesen Zusammenhängen auch eine weitere Klarheit zu verschaffen, wie dann eine linke, Perspektive, auch die auch ökologische und friedenspolitische, demokratische Gesichtspunkte im Blick hat, aussehen könnte. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht äh, so einfach ähm, von diesem wirklich sehr, ja, also von dem, was du dargestellt hast, nämlich wie sozusagen die ganz aktuellen weltpolitischen Vorkommnisse, die wir alle entsetzlich finden, ganz eng mit dem Zusammenhängen, was wir hier besprechen, ähm, ohne natürlich jedes einzelne Thema fertig diskutieren zu können. Ja? Genau. Ähm, und ähm, äh, äh, ja, da bitte ich jetzt einfach um Entschuldigung, dass ich tatsächlich äh, noch ich so ein bisschen... Mit den Ach, ja, Gedanken ja, ja. noch an dem ja. hänge, was du gerade gesagt hast und gleichzeitig äh, überlege, ähm, ja. äh, wie ich zu einem weiteren Punkt komme. Also das würde ich jetzt natürlich nur tun, wenn jetzt Mario oder Janine äh, hierzu nicht noch ähm, etwas sagen wollen. Also, das ist, also zu dieser Zeit ist es einfach unmöglich, ich sag mal, eine politische Debatte in irgendeiner Form zu führen, ohne diese Themen mitzubenennen. So in der, in der Draste, also in dieser drastischen Art, wie du das auch gerade gemacht hast. Ich möchte aber noch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der vielleicht zum Erstaunen der einen oder des anderen hier eigentlich noch gar nicht angesprochen wurde. Und zwar, also eine der Fragen oder ein Ergebnis der Studie war, dass es zum Beispiel für die Nichtwahl äh, der Partei Die Linke so gut wie gar keine Rolle gespielt hat ähm, aus welchen Parteien äh, sie mal hervorgegangen ist also diese diese alte Keule ähm, SED PDS und so die scheint zum Beispiel keine Rolle mehr zu spielen mhm. ähm, und dennoch ähm, gibt es in einzelnen Feldern wahrscheinlich auch noch in mehr Feldern, aber die, die mir jetzt bekannt sind, gravierende Unterschiede in der Wahrnehmung äh, von sich stellenden Herausforderungen oder gesellschaftlichen Problemen. Ähm, und zwar ähm, ist mir eine Sache aufgefallen. Ähm, Mario, ich weiß nicht, kann man das so sagen, je geringer das Einkommen, umso stärker wird das Gefälle zwischen Ost und West bei Renteneinkommen und Vermögen wahrgenommen. Also die Partei, die Linke, die ja doch von einigen sozusagen als Ostpartei mal wahrgenommen wurde, das hat sich jetzt sicherlich durch den Mitgliederzuwachs Veränderungen auch verändert. Aber ist das nicht trotzdem ein Thema, dass, äh, ja, dass die Linke vor besondere Herausforderungen stellt. Also wahrzunehmen, dass es eben doch sehr unterschiedliche Lebensrealitäten gibt, nach wie vor in Ost und West. Und welche Rolle kann die Linke da spielen? Ich glaube nicht, dass die Studie und auch andere ähm, Erhebungen das so richtig hergeben. Weil natürlich gibt es generell, wenn man auf Ost West guckt, immer noch Unterschiede in der Bezahlung, in der... Versorgung mit Infrastrukturen und äh, komm, wie weit ist es bis zur nächsten äh, Behörde oder sowas. Äh, ganz klar, auch die Aufstiegsmöglichkeiten werden ja in der Studie benannt, äh, werden unterschiedlich gefühlt. Aber es gibt auch im Westen ja ganz stark äh, abgehängte Regionen, Regionen, die strukturschwach sind. Und das zieht sich natürlich durch die gesamte Bundesrepublik. Da gibt es äh, enorme Unterschiede, die nicht einfach nach West-Ost mehr aufzuteilen sind. Und auch dieses Ost-West-Gefühl hat zumindest, bei dem man den Umfragen soweit glauben kann, deutlich abgenommen als Identitätsbild, wo man sich dann unterscheidet. Es ist nicht weg, sicherlich nicht, aber es ist doch stark relativiert, natürlich vor allem bei den Jüngeren, die sich nicht mehr in erster Linie dann darüber definieren. Insofern ja, die Linke muss natürlich immer noch einen spezifischen. Ostbezug finden, aber es ist, kann nicht mehr das tragende Element sein. Also, die PDS ist eben Geschichte, ebenso wie die ähm, sozusagen die Bewegungspartei sozusagen gegen den Neoliberalismus und die Agenda 2010. Auch die ist in gewisser Weise Geschichte und wir brauchen einen neuen parteiförmigen Konsens sozusagen, der für die neue Zeit auch trägt und können nicht mehr auf die alten Versatzstücke. So einfach zurückgreifen, auch in dem Wählerpotenzial nicht mehr. Insofern, da verschieben sich ganz viele Dinge. Auch früher gab es natürlich auch äh, beispielsweise Überschneidungen, ja, ähm, vor zwei Bundestagswahlen oder für drei ähm, zur AfD. Das haben wir hier gar nicht mehr ausgewiesen, weil die Zahlen so klein waren. Das, die Überschneidungen sind immer geringer geworden über die Jahre. Auch da kann man also sozusagen gar nicht mehr sagen, das war mal so, und dann versuchen wir heute noch Leute, sozusagen, die mal bei der Linken waren und dann zur AfD gewechselt wurden, jetzt wieder zu Das wird nur noch in ganz kleinen Zahlen, wenn überhaupt, gelingen, weil das hat sich völlig verändert, die Lage. Also wir, wir, natürlich müssen wir mit, aus den Traditionen heraus die jetzt nicht einfach abschneiden, schon gar nicht in der friedenspolitischen Debatte oder anderen. Aber sozusagen, wir können nicht mehr auf die alten Sachen. Bauen, sondern brauchen wirklich ein neues Fundament, wenn man so möchte, für die Partei. Jetzt mal in der Kurzform. Janine, ein äh, neues Fundament klingt ganz schön äh, ja, umwälzend. Ne? Also äh, das ist was anderes als zu sagen, äh, neue äh, stell an Stellschrauben drehen. Ähm, wie siehst du das? Sind wir dabei? Nimmst du aus dieser Studie und aus den Debatten der letzten Wochen mit, dass sich fundamental etwas ändern kann? was ja, heißt ähm, das fundament? Ich glaube, wir brauchen schon sowas wie so eine Art Neuerung des Gründungskonsens oder sowas. Ja? Also dass wir, ähm, also die Frage, da stimme ich völlig zu. Ich meine, die PDS war einfach in den 90er Jahren sehr stark, natürlich eine ostdeutsche Partei. In den 2000er Jahren haben wir dann mit der Gründung der WSG sehr stark mit Agenda 2010, Harzgesetze. Also ich glaube auch, die Idee, dass man einfach so quasi zurück kann, zurück zu seinen Wurzeln, die man mal hatte, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert, sondern wir müssen die Fragen, aufgrund der wir uns gegründet haben, ähm, ja, darauf zeitgemäß, also dazu zeitgemäßen Antworten machen. Also so etwas wie eine moderne sozialistische Gerechtigkeitspartei zu sein, äh, weil heute eben äh, viele Fragen ja immer noch da sind, aber ein Stück weit in einem anderen Gewand. Ja? Also ich meine natürlich, die Agenda 2010, ihre Folgen dauern ja immer noch an. Es sind ein paar Korrekturen, da würde ich auch durchaus sagen, dass wir da an der einen oder anderen Stelle vielleicht ähm, auch das hätten besser berücksichtigen müssen, ja? also sowas wie der Mindestlohn, ne? wo wir glaube ich viel deutlicher hätten machen müssen, dass es auch auch der Druck der Linken war, natürlich auch der Gewerkschaften, aber auch der Druck der Linken war, der zum gesetzlichen Mindestlohn geführt hat. Aber dann natürlich auch dazu beigetragen hat, dass die SPD doch auch wieder ein bisschen anderes Image bekommen hat. Also eben nicht jetzt, die haben sich von der Agenda 2010, also diese Glaubwürdigkeit der sozialen Frage haben sie nicht mehr wiederhergestellt, aber... Aber es ist trotzdem eben, wird das die SPD heute anders wahrgenommen als die Gerhard Schröder SPD Mitte der 2000er Jahre. Und ich finde, das müssen wir auch sehen und das müssen wir auch in unserer Kommunikation, unserer Öffentlichkeitsarbeit und unseren Forderungen auch deutlich machen. Und ich finde, die zentralen Fragen... Heute sind ja gerade auch die Veränderungen der Arbeitswelt, ja, also dass, äh, die, die, die Dauerbefristung, ja sowas wie die sachgrundlose Befristung, dass Menschen sich von einem Vertrag in den nächsten hangeln, ja, die, äh, die, die ganze ungeschützte Beschäftigung von Werkverträgen und Leiharbeit. Also das sind, finde ich, ganz zentrale Probleme, die wir als Linke bearbeiten müssen. Oder auch die Frage von natürlich Digitalisierung von Arbeitswelt, die ja ähm, auch ähm, mit ganz vielen Ängsten verbunden ist, ja, was Jobverlust angeht. Also das ist ja nicht nur die sozialökologische Transformation, sondern oder die ökologische Transformation, sondern eben auch die äh, Digitalisierung und darauf äh, deswegen glaube ich auch, dass wir nicht einfach es so eine Art ja zurückgeben kann äh, zu einer Zeit, in der es gut lief, ja, sondern ähm, dass wir Dinge weiterentwickeln müssen und äh, das finde ich äh, müssen wir an diversen äh, ja, das müssen wir an diversen Stellen tun. Es gab irgendwann eine Umfrage, ich weiß nicht mehr genau, wer es, wer es gemacht hat, aber da hatten wir irgendwie eine Zukunftskompetenz von, ich glaube, ein oder zwei Prozent. Das ist natürlich absolut bitter für eine sozialistische Partei, die ja eigentlich genau Vorschläge machen will, die, wie man Dinge wie man sozial gerecht gestalten kann. Also deswegen ja, würde ich da zustimmen. Also grundsätzlich würde ich sagen, diese Partei hat ja ein. Fundament. Ja, und äh, ich war in den letzten 15 Monaten, seit ich Parteivorsitzende bin, in allen 16 Landesverbänden. Ich war, glaube ich, in 100 Kreisverbänden oder so. Ähm, und ich finde, da sieht man ja schon, dass wir dieses Fundament sehr stark haben. Also ich meine, es wird immer viel über die neuen Landtagsfraktionen und die vier Regierungsbeteiligungen geredet. Und das ist ja auch wichtig. Und die tausend, aber wir haben eben auch diese tausende Kommunalpolitiker, ja, die halt ehrenamtlich nach Feierabend sich ins Stadtparlament setzen oder in den Kreistag und da die Fahne für linke Politik hochhalten. Oder die, die in den Mieterinitiativen mitarbeiten oder Hartz-IV-Beratung machen oder ähm, im lokalen Bündnis gegen Rechts. Also da sehe ich schon, dass diese Partei einfach ein ganz starkes Fundament hat von Leuten, die sich täglich ein Bein ausreißen, um äh, für diese Partei aktiv zu werden. Und mein Wunsch ist, dass diese Menschen... Ähm, diese vielen tausende aktive Mitglieder, diese 60.000 Mitglieder, die wir haben, dass die wieder stolz sein können auf ihre Partei. Ich möchte, dass sie morgens in die Zeitung schauen und sagen können, das ist meine Linke. Ich bin stolz darauf, weil die jetzt zum Beispiel gerade ein Immobilienregister fordert, um genau das Problem, was Alex vorhin geschildert hat, nämlich, dass wir gar nicht wissen, wem in diesem Land eigentlich was gehört, ähm, um das äh, zu bekämpfen, dass sie sich freuen, wenn eine, wenn eine kleine Anfrage von uns wichtige Zahlen ergibt und das im Radio gemeldet wird. Und ich möchte nicht, dass die Mitglieder dieser Partei, die das eben alles ehrenamtlich machen, regelmäßig den Kopf, also die Hände vor den Kopf zusammenschlagen, wenn sie morgens in die Zeitung schauen und denken, was machen die? Und das geht eben auch um Verantwortung, dass die von uns, die eben nun mal eine Sprecherposition haben, ob als Parteivorstand oder als Bundestagsfraktion oder die Landtagsfraktion, dass man sich dieser Verantwortung bewusst ist und ähm, ja, ich finde, da wieder hinzukommen, dass Mitglieder sagen, ja, ich äh, nicht, oh, ich bin bei der Linken, sondern sagen, ja, genau, ich bin bei der Linken, weil das äh, eine gute Partei ist, weil die gute Vorschläge macht. Und ähm, das, da finde ich, müssen wir hinkommen. Und da finde ich wirklich die Studie an vielen Punkten total richtig. Äh, also was die Frage eben äh, Pflege und Mieten, äh, wenn die Leute an die Linke denken, müssen ihnen doch klar, müssen sie doch daran denken, genau, das ist die Partei, die macht Politik für die abhängig Beschäftigten, für die Rentnerinnen und Rentner, für die Erwerbslosen. Dies ist die Partei der Mieterinnen und Mieter und der Pflegekräfte. Und da macht die konkrete Vorschläge. Und da finde ich, gerade in der Corona-Krise, da haben wir so wirklich, also so viele Möglichkeiten herniegen gelassen. In der Corona-Krise, es haben doch so viele gesehen, selbst die konservativen ja, Privatisierung von Krankenhäusern, es funktioniert nicht. Das Fallpauschalensystem, es funktioniert einfach nicht. Ja, also es man kommt damit nicht durch eine Krise ähm, und äh, über den Normalzustand eigentlich auch nicht. und Da gibt es ja auch ein Umdenken ja? Und das wirklich nach vorne zu stellen, deutlich zu machen, ist, ist es nicht schon jede Menge Geld im Gesundheitssystem. Aber es wird abgezogen äh, durch eben Privatisierung, dadurch, dass eben Geld dann ausgeschüttet wird an Aktionäre und äh, Anteilseigner. Also an den Stellen immer deutlich zu machen, dass... Ja, ähm, wir wollen eine Gesellschaft, in der alle in Würde leben können. Und das eben deutlich zu machen, dass das in der Kommune eben äh, der Halt des Schwimmbads ist und der Bibliothek, dass das bedeutet, dass alle Menschen da in Würde leben können. Das äh, finde ich wichtig. Und dazu brauchen wir die ja, konkreten Vorschläge. Und die Studie gibt ja einen guten Eindruck da, äh, was der da auch, äh, wo wir da die Schwerpunkte legen können. Also wenn es dann geglückt ist, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Konzepte die richtigen sind, die Partei die richtige ist, dann stellen sich viele noch die Frage, gebe ich ihr die Stimme, denn ähm, möchte sie das denn eigentlich durchsetzen? Möchte sie es umsetzen können? Das ist auch eine Frage, die uns erreicht hat. Wäre es möglich, dass die Linke als erste Kompromisse mit SPD und Grünen ankündigt und diese auch sucht? Also ich interpretiere es jetzt mal. Äh, also wie sieht es aus? Muss die Partei sich zukünftig auch ähm, etwas expliziter zum Thema äh, Regierungsbeteiligung äußern? Was ja in, in einigen Landesverbänden schon der Fall ist. Alex, möchtest du vielleicht dazu eine Einschätzung abgeben? Naja, das ist jetzt wirklich kompliziert, weil ich rede ja jetzt hier sozusagen für die Stiftung. Also ich, ich weiß nicht, ich meine, also soweit ich das sehe, hat die Linke sich ja doch mehrfach dazu auch genau positioniert und bewegt sich ja auch in Koalition. Und ich meine, wenn die Bedingungen dafür geeignet sind, finde ich, ist es ja durchaus richtig, das zu tun ja Aber ich meine, wir haben ja andersherum auch die Erfahrung ähm, und das finde ich ja, wenn man so will, auch mit Blick auf eine sozialistische Perspektive, hält, es durch, hält man das durch oder wird, baut man sozusagen so viel auch an Fähigkeit ab durch Ämterbindung, durch Personalbindung, die selbst dann auch wiederum schädlich ist. Und das finde ich, das muss man ja abwägen. Ja, also, ne, und, also ich habe jetzt konkret, kann ich da wirklich nur so auf der prinzipiellen Ebene argumentieren. Und ansonsten finde ich, haben wir ja auch gerade in der Stiftung sehr viel dazu jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gemacht. Also, was heißt es eben eigentlich, ja, also als Linke in Regierung zu sein, in den verschiedenen Gebietskörperschaften? Und ich finde, also man muss sich ja immer klar machen, auch auf der Ebene, was heißt es in staatlichen Verwaltung sein? Es gab ja im Chat die Frage der Haltung zur demokratischen Republik. Also das, also das war, ist ja ein wichtiger Gesichtspunkt, das Verhältnis zur Demokratie, der Ausbau von Demokratie. Ja, also das gehört ja auch zu den Praktiken, also demokratische Kompetenzen zu erlernen, sie zu leben, ja damit auch umgehen zu können. Es das heißt aber auch Verwaltungskompetenz erwerben. Und die Herrschaftsbeziehungen, die in Verwaltungen eingeschrieben sind, das selber genau auch mit in den Blick zu nehmen. Also wie arbeitet eine Bürokratie? Da habe ich manchmal das Gefühl, wenn ich jetzt insbesondere den Hochschulbereich, aus dem ich ja komme, ähm, wenn ich das so sehe, dann habe ich das Gefühl, die einzige Partei, die an die Hochschulautonomie bedauerlicherweise glaubt, ist die Partei Die Linke. Ja. Und das heißt, sie macht in solchen Fällen dann nicht unbedingt gute Wissenschaftspolitik. Also ne, also wie sichert man eigentlich langfristig auch kritische Forschung? Also wie baut man, also wie entwickelt man die Hochschulen weiter? Wie verhindert man, dass diese neoliberale Linie dann auch in den Verwal Hochschulverwaltung, Wissenschaftsverwaltung weitergeht? Das wären aus meiner Sicht so ganz konkret Fragen, wie würde eine Forschungs-, Politik auch aussehen. Aber du siehst, ich kann auf diese Frage jetzt so direkt gar nicht ähm, wirklich antworten und denke, dass ich oft die Diskussion ähm, ganz gut fand, weil ich dachte, ja, da, da, da, wär, da wird zumindest auch kritisch darüber nachgedacht und wie lotet man die Spielräume aus? Vielleicht nur ein Satz noch. Ich glaube, man sollte nicht unbedingt in einen Wahlkampf gehen der sagt, wir machen, wir, wir, wir, wir gewinnen damit Stimmen, dass wir euch versprechen, dass wir in eine Koalitionsregierung gehen. Ich finde... Die Linke muss auch für eine sozialistische Perspektive erkennbar und langfristig eben markiert sein. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und auf der Basis dann eben Koalitionen einzugehen, um bestimmte Ziele durchzusetzen. Das ist ja klar, das gehört ja dazu, Tauschgeschäfte einzugehen. Man kriegt nicht alles durch, aber das macht ja Sinn. Aber das muss man gut abwägen. Und politisch eben dafür auch resonanzfähig sein. Ja, und das ist ja kompliziert, weil da so viele Akteure dann mitmischen. Ja? Resonanzfähig äh, finde ich ein schönes Wort. Mario? Ja, wenn wir, die Frage war ja bundesweit und geht ja jetzt auch sehr stark sozusagen um die Bundesparteien, wenn man da ähm, Jetzt sozusagen die neue Lage anguckt, dann wird die Linke in den kommenden Wahlkämpfen bis 2025 natürlich noch stärker marginalisiert werden als bisher. Schon in Schleswig-Holstein ist ja bei Umfragen gar nicht mehr gesondert ausgewiesen worden. Sie wird in der Öffentlichkeit noch weiter an Sichtbarkeit verlieren. Die Debatte, und zwar nicht wegen, weil wir so schlecht sind, sondern weil es auch intendiert ist. Und Debatten um mögliche Regierungskonstellationen wird sie nur eine Ausnahme, eine Rolle spielen, sicher nicht mehr auf Bundesebene. Umso wichtiger wird sein, eben auch die Funktion als Opposition auszuarbeiten und attraktiv zu machen, eine Eigenständigkeit nach vorne zu stellen, warum es wichtig ist. Und zwar auch für Leute, die vielleicht genervt sind von der Linken die Linke trotzdem zu wählen, weil es eine linke Alternative neben der Ampel braucht, weil so viele Abnutzungen und Enttäuschungen entstehen werden durch die Politik von SPD und Grünen in ihren eigenen Wählerinnenpotenzialen. Und da müssen wir sozusagen eine Eigenständigkeit haben, die Antworten liefert, die nicht nur ein soziales Korrektiv sind, sondern äh, uns als eine sozialistische Partei für den sozial-ökologischen Umbau dieser gesamten Gesellschaft sozusagen, positioniert, und attraktiv macht, in einer Oppositionsrolle zugleich. Und ich bin ja der Letzte, der nicht zugleich sagt, zum Beispiel auf Länderebene brauchen wir gute Beispiele rebellischen Regierens. Aber auch das müssen wir nochmal und nochmal und nochmal diskutieren, wie wir da eigentlich eine eigenständige Rolle der Linken betonen können, dass eine Sichtbarkeit, eine Klarheit wird. Ah ja, wenn Sie mal an die, an die Regierung kommen, da gibt es nicht nur kleine Verbesserungen, sondern die machen wirklich ein... Unterschied und nicht eine Erfahrung eintritt, ach so, naja, wenn die Linke an, am Ruder ist, ändert sich auch nicht so viel oder dann haben so gute Ideen wie den Mietendeckel und dann dürfen sie ihn gar nicht umsetzen oder sowas. Ja? Ähm, also solche Signalprojekte und brauchen wir dann auch, wenn man schon mal in eine Regierung geht, aber auf Bundesebene ist das, glaube ich, für die nächste Zeit eine Scheindiskussion, sondern da geht es wirklich darum, erstmal die, die Partei zu stabilisieren und dann eine eigene Funktion äh, jenseits der Ampel, die wenn mich nicht alles täuscht, man weiß ja nie, es ist ja alles Glaskugel sozusagen, weil durchaus für einen längeren Zeitraum äh, funktionieren kann. Ich würde vielleicht gerne noch kurz was sagen. Zum einen noch mal zu dieser Frage der Regierungsbeteiligung. Also, ich teile das, was da eben gesagt wurde. Man muss ja auch sehen, ich meine, momentan ist ja sogar die Linke ein bisschen in so viel Regierungsbeteiligung wie noch nie. Also, das ist ja so ein obwohl wir so in den Umfragen einfach so einen schwachen Stand haben. Ich finde auch, was eben gesagt wurde, natürlich vor allem müssen wir ausstrahlen, dass wir verändern wollen. Also, wir wollen Gesellschaft verändern und das ist dringend notwendig und da auch Mut und äh, Hoffnung auszustrahlen, dass es möglich ist, Gesellschaft zu verändern, ja, was eben nicht alleine über Parlamentsentscheidungen, das wissen wir alle, äh, funktionieren wird. Aber ich glaube, das brauchen wir auch, um einfach Menschen ähm, aus dieser Resignation und Ohnmacht äh, zu holen. Man kann Dinge verbessern und verändern und äh, dazu reicht es natürlich nicht, nur eine Partei ins Parlament zu wählen. Ich finde, ich fände es auch interessant, sich nochmal sehr viel stärker anzuschauen, was haben Bernie Sanders, AOC, was haben die gemacht, auch in ihren Wahlkämpfen in den USA, die ja ähm, äh, Wahlkämpfe geführt haben, die auch sehr stark eben auf eine ähm, Organisierung, auf eine Aktivierung ähm, da abgezielt haben. Und das andere, was ich gerne noch sagen wollte, weil es jetzt im Chat auch noch mal erwähnt war, ähm, zum Thema ähm, Ostdeutschland und äh, Die Linke eben als eine Partei, die ja ähm, auch sehr stark eben in Ostdeutschland äh, verankert ist und was bedeutet das also mit ähm, ich denke zum einen dass es natürlich äh, die Stärke der PDS in den 90er und 2000er Jahren finde ich hat äh, wirklich dazu beigetragen oder oder mit maßgeblich dazu beigetragen dass es nicht viel früher in Deutschland schon eine starke rechte Partei gegeben hat ich finde das erstmal wirklich wichtig weil die PDS einfach sehr viel auch ähm, Wut und Unmut eben nach links kanalisiert hat und ich glaube hätte Hätte es die PDS als starke Kraft äh, dadurch gegeben, hätte es viel früher sowas wie eine AfD oder in der äh, Größe gegeben. Und ich finde aber einen wichtigen Punkt, und äh, weil das jetzt im Chat angesprochen wurde, ist ja gerade vor dem Hintergrund der Herausforderung der Transformation, sich eben diese Transformationserfahrungen im Osten anzuschauen, auch um zu verstehen, warum so viele Menschen Ängste davor haben und zwar völlig zu Recht. Ja, also deswegen finde ich, natürlich müssen wir einmal deutlich machen, Ostdeutsche sind, äh, Ostdeutschland ist noch immer benachteiligt bei den Löhnen, ist benachteiligt bei den Renten, die Frage Führungspositionen natürlich auch, aber ich finde, und das finde ich, müssen wir auch als Gesamtpartei auch, glaube ich, stärker verstehen. ich war im Wahlkampf, war ich im Erzbe Erzgebirge gewesen und war dort unter Tage in einem alten Bergwerk. Und dann haben mir die ehemaligen Bergleute die Geschichte der Wismut erzählt. Und äh, ich glaube, wenn man jemanden im Westen fragt, was die Welt Bismut ist, äh, dann glaube ich, äh, wissen das die allerwenigsten. Ich schätze, dass es im Osten jeder weiß, ja, weil es das das Bergbauunternehmen eben der DDR war mit ähm, irgendwann bis zu 100.000 Beschäftigten. Und als es aufgelöst wurde, hat das, glaube ich, auch fast noch 50.000. Und diese, die Menschen haben ja die Erfahrung gemacht, dass von einem auf den anderen Tag oder nicht ganz, aber innerhalb von kürzester Zeit einfach äh, ihr, so ein Unternehmen einfach. Äh, ja, aufgelöst wird, dass ja Arbeitsplätze weg sind, dass ganze Regionen, äh, da, ähm, dass, dass, dass ganze Regionen abgehängt wurden, dass äh, alles drumherum ähm, dann eben äh, die ganze Infrastruktur drumherum äh, sich ähm, äh, verflüchtigt hat. Und das finde ich wirklich wichtig, sich auch diese Transformationserfahrung nach 1990 anzuschauen. Ähm, was ja nochmal was ja auch zu verstehen warum Menschen ja, Menschen ja völlig zu Recht die Angst haben und das ist ja auch so dass wenn man es nicht politisch flankiert und den Strukturwandel auch im Bereich jetzt ob das Kohleregionen sind oder eben Automobilindustrie wenn man das einfach sich selbst und den freien Kräften des Marktes überlässt zu welchen sozialen Verwerfungen das führen kann von daher wollte ich damit natürlich sehr wohl deutlich machen also ich wollte überhaupt nicht erörtert dass wir eben gerade auch die Frage ähm, Ostdeutschland äh, für uns einen hohen Stellenwert haben muss. Und äh, das finde ich absolut äh, wichtig und äh, notwendig. Sondern äh, ich meinte, also das äh, wollte ich nochmal ja, noch unterstreichen. Und da vielleicht auch nochmal angemerkt, also dass natürlich wir auch die Situation haben, dass die Tarifbindung zum Beispiel im Ostdeutschland nochmal geringer ist, dass die Gewerkschaften schwächer sind. Ja? Und äh, deswegen finde ich... Ähm, das, ja, also deswegen finde ich auch dringend notwendig, dass wir, gibt ja auch solche, also dass wir auch darüber diskutieren, wie wir in solche Kämpfe auch stärker mit reingehen können. Janine, vielen Dank. Ähm ich stelle dir jetzt noch eine Frage, bevor ich dann so eine ganz kurze Schlussrunde gerne machen würde und jedem nochmal die Gelegenheit geben würde, einen abschließenden Satz zu sagen, aber dir noch eine Frage, die man wahrscheinlich so kurz nicht beantworten kann, aber ich finde sie spannend. Gibt es eine Strategie wieder Deutungshoheit über den Begriff Sozialismus und seine Ziele und Eigenschaften zu bekommen? weshalb ich jetzt äh, diese Frage noch ausgewählt habe, die hier eingegangen ist. Ähm, also wir haben ja begonnen mit der Zahl 18, äh, mit dem Wählerinnenpotenzial. Äh, ich würde gerne abschließen mit der Zahl 54, bzw. 71. Das ist, das eine ist die Zahl derer, die gesagt hat, die Linke soll sich, äh, soll mehr für Sozialismus eintreten, was ja an diese Frage anschließt. Quer durch alle Einkommensklassen äh, zu 63 Prozent äh, sagen es Frauen häufig als männer und je jünger desto größer ist die zustimmung zu dieser forderung dass die linke eben für mehr sozialismus eintreten soll bei unter 40 jährigen sogar 71 prozent also etwas flapsig gefragt bevor wir dann in die schlussrunde gehen Janine, sind junge frauen die besseren sozialisten <lacht> Ja, äh, äh, statistisch auf jeden Fall, ja, also nach den Zahlen nach. Ähm, ich finde das äh, wirklich eine sehr spannende Zahl und äh, ich finde, da lohnt es sich auch wirklich, sich nochmal zu überlegen, was wir eigentlich daraus in der Tat strategisch ableiten. Ich finde, äh, es hat mich erst ein bisschen gewundert. Aber dann dachte ich, klar, wir haben äh, zum Beispiel eine der größten, vermutlich die größte Jugendbewegung, die es jemals global gegeben hat mit Fridays for Future, deren Motto ist es zum Change on Climate Change. jetzt, äh, ähm, Also die zumindest äh, die, eine sehr stark antikapitalistische äh, Orientierung, nicht alle durch die Bank weg, aber zumindest, äh, wo doch ähm, so ein, ähm, ja, Überzeugung da ist, dass wenn alles nur sich nach dem Profit ausrichtet, dass dann eben Mensch und Umwelt ausgebeutet werden. Und deswegen finde ich das eine wirklich interessante Zahl, weil das ja zeigt, also gibt ja auch viele Umfragen, wenn man fragt, ist der Kapitalismus in der Lage, die Probleme zu lösen, die wir heute haben, dass es dann wirklich große Mehrheiten gibt, die sagen, nein, das ist ja nicht. Ich finde, wir müssen schauen, wie wir den Begriff Sozialismus eben ja, konkreter untersetzen. Also was bedeutet das? Es ne? bedeutet natürlich irgendwie eine Gesellschaft ohne ohne Ausbeutung, ohne Unterdrückung, eine, also ich finde, wir müssen es sehr stark mit dem Demokratiebegriff auch äh, unterlegen, weil das ist ja eigentlich das, wo Menschen am ehesten den Abwehrreflex haben, wenn sie Sozialismus hören, dass sie es mit immer noch mit irgendwie Unfreiheit und äh, äh, äh, verbinden. Äh, den, ja, und äh, das äh, finde ich, wenn, äh, ja, wenn Bernie Sanders das geschafft hat, das in den USA, den Begriff des Sozialismus äh, wieder zu besetzen und äh, auch äh, damit äh, Erfolge zumindest zu haben, finde ich, sollten wir auch tatsächlich ähm, äh, das auch äh, stärker machen. Ja? Also eben wirklich die, äh, die Frage nach, äh, ja wirklich, ich glaube, man muss es wirklich konkret machen, eben wem gehört äh, die, wem gehört das Windrad ja, und wer verdient eigentlich an dem Windrad und wem kommt das eigentlich zugute und warum zum Teufel muss eigentlich ein Krankenhaus äh, schwarze Zahlen schreiben ja, oder äh, äh, äh, äh, Gewinne abwerfen, wem nützt das eigentlich, wem gehört was, warum und äh, wie könnte man äh, Eigentum viel demokratischer organisieren und die äh, Mitbestimmung stärken und äh, deswegen finde ich dass äh, ja, äh, Finde ich äh, ein sehr, eine sehr, eine der spannendsten Zahlen in dieser Studie. Danke, Janine. Mario, dann gebe ich dir die Gelegenheit zu einem kurzen Schlusswort und im Anschluss Alex und dann nochmal, Janine. Ich kann da ja unmittelbar anschließen, weil die Linke zeichnet sich aus, dass sie einen Haufen toller Themen hat und äh, Einzelforderungen. Und wir äh, sind stark beim Mieten und bei Gesundheit und anderen Fragen. Aber was ist das einigende Band sozusagen, die Herangehensweise, die sich durch alles durchzieht? Und das könnte in der Tat wieder stärker die Frage eines sozialistischen Herangehens sein, was die, den Reichtum des Öffentlichen in den Mittelpunkt stellt, die sozialen Infrastrukturen für alle, die, Gemeinen, äh, die Gemeinden, die Gemeingüter nach vorne stellt, die Eigentumsfrage immer wieder stellt. Ähm, in der Wohnungsfrage ist es offensichtlich, aber... Janine hat es auch vorhin gesagt, in den Fragen Krankenhäusern, Pflegeheime und so weiter. Es gibt ja ganz viele Orte, die digitalen Plattformen, die sozusagen ja auch mittlerweile zur digitalen Infrastruktur geworden sind, die wir ja unverzichtbar geworden ist. Warum überlassen wir das den Hightech-Konzernen sozusagen und machen nicht öffentliche Plattformen und, und, und? sozialistisch rangehen, würde auch die ganze arbeit immer angucken sozusagen nicht nur die erwerbsarbeit die sorgearbeit eine selbstbestimmte form der arbeit würde die frage nach der zeit stellen denn demokratische mitbestimmung in allen bereichen erfordert zeit und die leute brauchen auch sozusagen zeit um überhaupt über dinge nachzudenken sich auszutauschen sich wieder zu erholen für andere zu sorgen und nicht sozusagen nur um das im hamsterrad sich zu drehen und Janine hat gesagt, dafür braucht es auch andere demokratische Strukturen, Transformationsräte, Kehrräte, was auch immer, sagen die über dieses alle vier Jahre mal ein Kreuzchen machen hinausgehen, die Leute unmittelbar ein bisschen mehr Einfluss über die eigenen unmittelbaren Lebensbedingungen äh, zugesteht. Das sind ja alles, wenn man sie einzeln so vorzählt, keine wahnsinnig radikalen Forderungen, aber zusammengenommen sozusagen als sozialistische Perspektive einen Unterschied ums Ganze machen würden. Und eine Verbindung zwischen allem, was wir machen, herstellen können. Und ich glaube, so eine Perspektive brauchen wir wieder stärker, um auch deutlich zu machen, ja, wir machen die kleinen Schritte, die Sachen, die unmittelbar sozusagen eine Folgenwirkung haben. Aber übrigens, wir machen sie in einer sozialistischen Perspektive mit einem klassenpolitischen Herangehen, das einen klaren Gegnerbezug hat, das produktive Konflikte nach vorne stellt, um eine Sichtbarkeit zu erreichen, und um eine Mobilisierung zu erreichen, um die Dinge dann auch durchzusetzen. Das ist viel mehr als nur die Frage, regieren oder nicht, sondern wie man Machen wir eigentlich Politik? Wen nehmen wir mit? Wo gehen wir hin? Gehen wir in die Viertel, in die Betriebe, um den Leuten sozusagen wieder nah zu sein? Das sind Fragen sozusagen sozialistischer Politik, die wir wieder viel stärker, systematischer auch nach vorne stellen wollen. Nicht mit dem Fähnchen immer Sozialismus sagen, wie so Janine es richtig gesagt hat, sondern in der Sache sind sie sozialistisch. Danke, Mario. Alex, bitte. Ja, Mario hat ja jetzt viel auch zur Institutionenbildung gesprochen, also die sich mit Sozialismus verbindet. Und ich finde das richtig, also dass wir auch wirklich viel, ähm, wie kann man sagen, institutionelle Fantasie brauchen. Wie organisieren wir das? Ich finde, das sind auch aus meiner Sicht wichtige Schritte, die sich mit einer linken Partei verbinden, die ja dann auch eben Menschen so zusammenbringt, das ist ja der Sinn von Organisation, dass wir sozusagen dann auch Institutionspraktiken herausbilden, die unser Handeln, ja wie kann man sagen, wirkungsvoller machen, auch auf Dauer stellen und deswegen ist es ja auch wichtig, diese Fragen gut zu lösen. Ich finde, also ich finde es einen guten Punkt, den du ansprichst, Janine, mit den Frauen als bessere Sozialistinnen. Also ich habe im Zusammenhang mit meiner Rechtsextremismusforschung für die Hochschulen ja festgestellt, dass die Demokratisierung der deutschen Hochschulen im Wesentlichen durch die zunehmende Zahl von Frauen als Studentinnen ja ganz klar bestimmt ist. Die Hochschulen waren in Deutschland über Jahrhunderte, also seit dem, seit dem 1800 etwa ein Hort, bürgerlich-reaktionären Denkens, ja. Und genau genommen haben sie sich erst gewandelt, also zu eher demokratischen, kritischen Hochschulen, klar mit der Protestbewegung, die aber eben ganz stark von Frauen getragen wurde, ja, also mit den vielen Frauen, die angefangen haben zu studieren und dass das heute auch meiner Meinung nach ein wichtiger weiterer Faktor ist. Ich würde Deswegen auch sagen, also, also jetzt Janine Wissler, also die andere Janine, ja, hat ja auch jetzt äh, die Fridays for Future angesprochen. Ich finde, es gibt eben auch die vielen Bemühungen von Frauen. Ja? Also, die, also und man muss sich das ja klar machen. Also das ist ja jetzt auch ein Thema, womit die Linke als Partei zu tun hat. Aber das ist ja ein kleiner Ausschnitt aus einem riesigen Zusammenhang, wenn wir uns die katholische Kirche anschauen, die, das Militär, die Schulen, dass man sagen kann, zentrale Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft, da wird deutlich mit den Diskussionen, wie viel Gewalt und sexualisierte, sexistische Gewalt in diesen Institutionen auch drinsteckt. Und dass wir wirklich an diesem Punkt unsere Lebensweise sehr weitreichend verändern müssen. Ja, also dass wir, man könnte sagen, also das, was 68 ja zum Thema gemacht hat, eine wirkliche Kulturrevolution brauchen, ja, in vielen Bereichen. Also das betrifft die Medien genauso wie die Hochschulen oder die Schulen und viele andere Bereiche. Und ich glaube, dass die Institutionenbildung das wirklich dann auch, in der, also so wie Mario das angedeutet hat oder auch bei Janine das ja schon angesprochen wurde, entwirkt, also sozusagen dann aus diesem Prozess herausgehen muss, weil wir brauchen dann auch neue Institutionen, neue Mechanismen, in denen wir dann sozusagen demokratische, ja emanzipierte Lebensformen, Verkehrsformen miteinander entwickeln, so wie Marx das ja auch vor Augen hatte. Also wie kommen wir zu solchen also freien neuen Verkehrsformen? Und ich glaube, da, das sollten wir eben auch sehr deutlich sagen, dass das also, dass das für uns ein ganz zentraler Gesichtspunkt ist. Ja, also eben vielleicht nur noch ein Punkt, der also weil ich das auch richtig finde, was Janine anspricht die Linke als Partei, aber auch die Linke insgesamt, ist ja sozusagen die Sprecherin für die Art und Weise der Organisation, der gesellschaftlichen Arbeit. Es geht ja nicht nur um Verteilungsfragen, sondern es geht ja auch darum, wie wird die gesellschaftliche Arbeit organisiert? Wie ist sie verteilt? Wer tut es? Ja, Also wie, wie, auf wen wird sozusagen die mühsame Arbeit, die schwierige Arbeit und so weiter abgeschoben? Und ich finde, jetzt mit der Erfahrung der Pandemie, auch das müssen wir, im Blick haben, dass jetzt zum nicht ein riesiger Rollback stattfindet zur Verschlechterung der Lage von Frauen in den Familien oder in den Unternehmen oder in den Behörden? Ja, also und wie schaffen wir es auch, dass Menschen verstehen, dass es auch, also worauf Frigga Haug immer wieder richtig hinweist, dass auch die Eigenarbeit, also das Kümmern um sich selbst, die Gesundheit, die Beziehungen zu sich ja, und die Beziehung der Sorgearbeit, dass das eben elementar ist und dass wir von dort aus auch sagen müssen, die Praktiken des Kapitalismus sind eben genau entwürdigend, verächtlich und müssen an solchen Punkten eben auch wirklich sehr grundlegend verändert werden und das würde ich sagen, dafür sind die Fundamente vorhanden. Also Janine hat das vorhin ja angesprochen. Und ich glaube, in diese Richtung ja, müssen wir auch weiterhin dann argumentieren und ähm, ja, klar, Leute überzeugen. Das ist nicht einfach, weil wir haben ja auch starke Gegner, die den Zustand aufrechterhalten wollen. Ne? Wir kämpfen, wir sind ja nicht im Vakuum. Es hängt ja nicht alleine nur von der Qualität unserer Einsichten ab, sondern vieles ist ja auch durch die Gegenseite bestimmt, die das eben gerne aufrechterhalten würde. Und man denke nur, wie die Rechte eben Kampagnen macht gegen Gender und Feminismus und Ökologie. Also das bleibt ja nicht alles ohne Bedeutung. Ja. Alex, vielen herzlichen Dank für dein Schlusswort. Janine, jetzt darfst du nochmal. Ja, vielleicht daran anzuschließen nochmal. Also ich finde es ja auch ganz interessant, dass viele gewerkschaftliche Kämpfe, betriebliche Kämpfe auch sehr stark von Frauen geführt werden. Also wenn wir uns gerade anschauen ähm, ähm, im Bereich der Pflege, wo ja wirklich gerade richtig was passiert. Ja, also dass ähm, dort äh, wirklich, äh, ich war jetzt äh, vorletzte Woche ja in Nordrhein-Westfalen gewesen, ich war in der Uniklinik in Aachen, ich war in der Uniklinik in äh, Essen, äh, wo die Beschäftigten in den unbefristeten Streik getreten sind, also gerade in einem Beruf, wo es ja ähm, auch gar nicht, also auch unglaublich schwierig ist, sehr ja, zu streiken. Ja? Also es ist ja einfach deutlich schwieriger als in einem Industriebetrieb. Ja? Ähm, und äh, dass man merkt, dass es so ein, ja, ein, ein neues Selbstbewusstsein gibt und ähm, dass ähm, auch gerade durch die, durch die ähm, Erfolge, die es gab an der Charité, wo ja wirklich Personalmindeststandards durchgesetzt werden konnten, aber auch im Bereich, ähm, ja, also das heißt im Bereich der, der, der Beschäftigten in der Pflege, aber auch im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes, dass dort eben wirklich ähm, ähm, eben auf Frauen äh, sehr stark auch die Träger von äh, gewerkschaftlichen, von, ja sagen wir mal von Klassenkämpfen ist und, und ähm, dass äh, auch in Dannenröder Wald ist mir das sehr stark aufgefallen, dass es das eine sehr weibliche Bewegung ist, also auch die ökologische Bewegung, ja. Das heißt, soweit vielleicht. Und ähm, ansonsten nochmal vielen Dank für die Studie und die vielen spannenden Eindrücke. Vielen Dank, Janine. Ja, ich glaube, diese. Vorstellung der Studie hat nicht nur gezeigt, äh, das Wählerinnenpotenzial der Partei Die Linke, sondern es hat äh, gleich auch noch äh, sozusagen einen äh, bunten Blumenstrauß an ähm, ja, einigen erstaunlichen Zahlen äh, und Fakten, die wir bislang vielleicht so nicht erwartet haben, ähm, hervorgebracht äh, und gleichzeitig eine ganz lange Liste von Herausforderungen und Deutungsansätzen, die wir hier andiskutiert haben. Ich denke, es wird über äh, viele dieser Zahlen äh, noch viel viel zu diskutieren sein und ja die partei hat glaube ich einige aufgaben vor sich aber jetzt auch was gutes an der hand woran sie diese aufgaben auch angehen kann und ich würde sagen für die rosa luxemburg stiftung geht wir verfolgen das gerne weiter mit analysen und angeboten dieser art wir bedanken uns bei den wirklich vielen, vielen Zuschauenden, die dann auch bis zum Schluss dabei geblieben sind über Facebook, über YouTube, hier über diesen Zoom-Link. Und ganz herzlichen Dank, Janine, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, Mario. Danke, Alex. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend.